Um, The Lost World, ja. So, Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll. Halt Ein ganz anderer Film als der erste und das ist der Grund, warum ich diese beiden so genial finde. Weil ich finde, dass The Lost World genau das gemacht hat, was er machen musste. Er hat nicht versucht, nochmal, wie dann eben später Jurassic World, ähm, den ersten Teil zu wiederholen, sondern er hat versucht, eine komplett neue Geschichte rauszumachen. machen. Das ähm, Buch ist nochmal ganz anders als der Film, aber auch im Buch geht es halt hauptsächlich um diese Insel. Weil Michael Crichton gesagt hat, er kann eigentlich nur verlieren. Er wollte den zweiten Teil gar nicht schreiben. Er hat gesagt, er kann nur verlieren. Entweder er macht das zugleich, weil die Fans das wollen, aber er das äh, als künstlerischen Tod sieht, oder er macht was ganz anderes und dann hassen ihn die Fans, weil er was, weil er was Neues, weil er was Neues macht, womit die Fans nicht klarkommen. Dann hat er einen Leserbrief bekommen von wahrscheinlich einem kleinen Kind. Mach alles, was du willst, nur lass es auf einer anderen Insel spielen und ähm, der T-Rex und der Raptor sollen drin vorkommen, ansonsten vertraue ich dir. Warum muss das von einem kleinen Kind geschrieben worden sein? Wenn du es lesen würdest, ähm, würde es von der Sprache her nach einem Kind klingen. Ich habe es jetzt mit meinem, <lacht> ja vielleicht hast auch du das geschrieben 1995 <lacht> mit, 95, mit vier Jahren, aber dann warst du ja auch ein kleines Kind. Dann bin ich aber für The, the Lost World verantwortlich, will ich nur ganz kurz ja. festhalten. Ach aber das, das hört sich aber alles, halt der, fragen, das, das, hört sich immer so nach der Geschichte an, wie Michael Bay erzählt hat. Er wollte eigentlich mit Transformers aufhören. Da mhm. hat er aber gesehen, wie die Kinder deswegen geweint haben. Und hat mhm. sich gedacht, ich muss das weitermachen. Ich denke mir, halt die Schnauze, Mann. <lacht> nee, worauf ich hinaus wollte, ah. ich finde, damit hat er dieses Problem einfach perfekt beschrieben, wie du einen zweiten Teil machen musst. Ähm, du, entweder hast du das Problem, du bist zu nah dran, und vergleichen das alle mit dem ersten. Oder du bist zu weit weg und dann sagen alle, das gefällt mir aber nicht, das ist was, was, mir, was eben zu weit weg ist. Und deswegen gibt es ja auch nur so wenige zweite Teile, die teilweise vielleicht sogar besser sein können als das Original. Terminator. Und ich wollte gerade sagen, uns fallen eigentlich fast immer nur dieselben zwei Beispiele ein und das ist Alien und Terminator. Ja. Und äh, bei beiden ist es natürlich Geschmackssache, äh, aber man würde bei beiden Filmen sagen, die sind ungefähr mindestens auf einem Level, wenn nicht der eine besser als der andere ist. Ja. Aber die, die Abstände zwischen den beiden ersten und zweiten Teilen sind sehr gering. ja. ja. Und so ist das für mich persönlich auch mit Jurassic Park. Der zweite Teil, das haben damals viele kritisiert, ist, ist sehr unterschiedlich im Vergleich zum ersten. Er ist super düster. Der zweite Teil spielt ja fast nie am Tag. Das Buch oder der Film? Das Buch, ja. äh, der Film jetzt. Die, alle Szenen auf der Insel sind relativ, mindestens die Dinosaurier-Szenen sind alle im, im Dunkeln. Ja, ja, gut. Ja. Was wahrscheinlich also, auch ein bisschen am CGI liegt, ne? Das so ja, natürlich, auch aber auch am Setting. Er wollte, guck mal, der erste Teil war sehr hell. Den ganzen Film über, allein schon von den Filtern her. Du hast ja die ganze Zeit viele Farben gehabt, viele knallige Farben. Um, die Outfits, die Kostüme. Guck mal, Dr. Grant läuft mit seinem blauen äh, Shirt durch die Gegend und seinen Cargo-Pants und so weiter. Und im zweiten Teil allein schon einen Menschen siehst du, dass es in eine sehr düstere Richtung geht, weil er dunkle Klamotten erträgt und so. Was ja auch Sinn macht im Busch, wenn werden. Ja, werden ja. ja. Und, ähm, und das trägt sich durch den ganzen Film. Er hat eine viel düsterere Grundstimmung. Ähm, und er hat meiner meinung nach auch ähm, den zynischeren blick auf die menschheit an sich. Er hat zwar ein versöhnliches ende natürlich, die tiere sind dann wieder zusammen, aber es ähm, zeigt halt deutlich nochmal, im endeffekt ist das für mich persönlich Peter der Film, <lacht> weil es geht um artenschutz, es geht darum, wie menschen mit tieren umgehen, wie wir die als ähm, dinge ähm, wahrnehmen, die zu unserer belustigung da sind, die zu unserem Vergnügen da sind, mit denen wir machen können, was wir wollen, wo wir in Ökosysteme eingreifen können. Ja. Da ging es ja dann nicht mehr darum, können wir gottmäßig erschaffen, was wir wollen, sondern da ging es ja dann darum, wir haben diese Dinger jetzt da, wie gehen wir damit um? Können und, wir entnehmen, was wir wollen? Genau, auch. und dann war eben die moralische Frage von Jurassic Park 2, nicht mehr dürfen wir erschaffen, was wir wollen, oder können wir in die Natur eingreifen, sondern jetzt war die moralische Frage, wie gehen wir mit dem um, was da ist, besonders mit Leben. Das ist vielleicht der, der Gedanke, an den wir gedacht haben, an dem Film. Wir haben ja dann diesen Großwildjäger, der dann anfängt, ähm, den T-Rex unbedingt töten zu wollen, weil er schon mal jedes jedes große Tier gejagt hat, ob ja. es ein Löwen war oder so. Er hat eigentlich keinen Groll gegen den T-Rex, er hasst ihn nicht, es geht einfach nur um persönliche Befriedigung. Und dadurch, ähm, obwohl er natürlich in dem Film das so verkauft, als würde er das Tier wertschätzen, macht er daraus trotzdem eine Sache, die zu seinem persönlichen Interesse da ist. Ja, ja, ja. Also also er stellt sein Leben und seine Interessen über die von einem von einem Lebewesen, was es nur zwei, dreimal auf der Welt gibt. Ja. Wie egoistisch ist das? Und das ist genau der ganze Kern von Jurassic World, wie unglaublich egoistisch, äh, sorry. Äh, Lost World, wie unglaublich egoistisch wir Menschen mit äh, hauptsächlich eben Tieren, aber auch der Umwelt an sich. Mhm. Und es ist eigentlich der perfekte Abschluss für das, was Jurassic Park angefangen hat, finde ich. Also ja. ich finde Jurassic Park 2, also The Lost World, der Film sollte ursprünglich auch nur The Lost World heißen, hast du das gewusst? Ja. Also einfach nur The Lost ja, World, ja. das Jurassic Park ist nur ein Kunde, ja. damit wir wissen, dass das ein Teil genau. davon ist. Ähm, was auch Sinn macht, weil es geht ja um keinen Park mehr. Das Ende von, jetzt komme ich zu Dominion nochmal mhm. zurück, ich habe es vorhin erwähnt, das Ende von The Lost World, Jurassic Park 2, erklärt uns, dass wir die Dinosaurier alleine lassen sollen, in ihrem eigenen Ökosystem. Mhm. Wir haben die jetzt erschaffen, jetzt haben wir die Verantwortung, die auch in ja. Ruhe zu lassen. Ja. Das haben wir jetzt einfach. Das ist eine super schöne Message. Jurassic World Dominion endet damit, dass wir Saurier wieder einsperren. Diesmal halt im Biosyn Valley. Und sagen, okay, jetzt haben wir sie eingesperrt. Mhm. So, das nimmt diese gesamte, diese schöne Botschaft von Teil 2 und tritt einfach nur noch drauf, bin ich der Meinung. Deswegen, ich finde einfach, Jurassic Park 2 The Lost World ist der perfekte Abschluss für diese gesamte Reihe. Das ja. ist ein Zweiteiler für mich, ja. der so hätte enden sollen. Das ist genau die ja. Botschaft. Wir haben im ersten Teil erfahren, okay, wir haben jetzt Gott gespielt, ist ein Riesenfehler gewesen. Im mhm. Teil 2 haben wir jetzt überlegt, okay, was machen wir jetzt denn damit? Mhm. Die einen sagen, wir beuten die Saurier jetzt aus. Ähm, wir stehen ja über denen und kommen dann aber zum Entschluss, nee, wir ähm, lassen denen einfach ihr eigenes Ökosystem, mhm. ihr eigenes Leben und Freiheit. Und das ist eine super schöne Botschaft einfach. Ja, aber keine realistische. Ey, Und, das ist ein Film, ähm, der wegen einem Mückenstich Dinos klont. Absolut. Nee, aber er versucht ja in dem Setting, das er hat, realistisch zu sein. Ja. Und ähm, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, will jetzt auch nicht jetzt so weit schon vorgreifen, aber Jurassic Park 3 macht es für mich schlechter als Jurassic World. Weil Jurassic Park 3 tritt für mich halt nur auf der Stelle. Achso, er, ja, aber er äh, macht das Ende von Teil 2 nicht kaputt. Nee, aber dafür macht er gar nichts. Ja, er, aber dann musst äh, den, kannst du auch weglassen. Dominion ich, ja. kannst du halt nicht weglassen. Nee, du, bei, ja, Dominion nicht, aber ich hätte das von Jurassic World 1. Ähm, Eins. Eins. Ja, okay. Jurassic World okay. 1 zeigt uns, dass die Menschen nicht aufgeben. Die ne, also, weißt du, du könntest jetzt einen sehr zynischen ähm, Gesichtspunkt auf die Menschheit haben und könntest sagen, okay, die haben zwar einmal die Message gerafft im zweiten Film, aber auf lange Sicht raffen wir es halt einfach nicht. Irgendwann kommt halt der Nächste, der es doch versucht und einer hat halt irgendwann Erfolg. Das ist eine super zynische Sicht, dass ähm, die Menschheit irgendwie immer ihr das Verderben aus sich selbst hervorholt. Mhm. Ja. Weil selbst wenn wir irgendwann verstanden haben, dass es ähm, dass das vielleicht nicht sinnvoll ist, kommt irgendwann der Nächste, der es vielleicht doch nicht versteht. Und das ist halt die Definition of Insanity. Ja. Und genau das ist es halt. Also man könnte das dann auch anwenden. Ich würde dem Film nicht unterstellen, dass er so klug ist, dass er so viel darüber nachdacht hat wie wir jetzt. Aber es ähm, wäre zumindest eine Begründung, warum der noch seine Daseinsberechtigung hat und warum die das, das thematisch weiterführen können. Ja. Das kann ich halt über den dritten Film nicht sagen, weil der hat keine Daseinsberechtigung eigentlich, weil er nichts der Geschichte hinzufügt. Da musst du aber auch sagen, dass Teil 3 der einzige Teil der gesamten Jurassic-Reihe ist, mhm. der nicht so im Kino gekommen ist oder auch nur ansatzweise so produziert werden konnte, wie er wirklich hätte sein sollen. Ja. Der Film hat so viele Probleme gehabt, das Drehbuch ja. wurde so oft über den Haufen geworfen und es sollten äh, von Michael Crichton und Steven Spielberg, waren ja am Anfang auch noch mit an Bord, ganz andere Story-Stränge äh, dabei passieren. Mhm. Das, was wir jetzt halt sehen, ist das Ergebnis davon. Da kann ja. man sagen, gut. Ähm, aber ich sag halt immer noch, den den den ähm, dritten Teil kann ich mir immer noch angucken, ohne dass er das, was vorher passiert ist, angegriffen hat. Mhm. Gar nicht. Ähm, auch dass man eben sagt, wir eröffnen einen Jurassic World Park. Mhm. Mhm. Wer, wie, warum, nach allem, was passiert ist. Ja, habe ich ja so. gerade erklärt. Ja, ja, ja, aber, ja aber weil ich die nicht. Menschen halt nicht aufgeben. Und okay. wir immer glauben, dass wir es besser machen als der vor uns. Das ist halt genau unser Ding. unser, unser das, ja, das, das, das ist, ist so gefunden. ein bisschen dieses Somehow Palpatine Returns, finde ich, das Ding. So, der Jurassic Park ist komplett am Ende und dann haben wir eine Zeitspanne und mal zack, haben wir einen kompletten World Park. Ja. Da. So, das ist, ey, dieses ganze Logische, es macht schon logisch irgendwo Sinn. Ja, aber, aber ich ja, meine, aus natürlich. filmischer Sicht, ist ist für mich einfach Schwachsinn. Wir haben jahrelang also. Atombomben abgerüstet. Also wir haben Atombomben aufgerüstet, dann haben wir jahrelang Atombomben abgerüstet. Jetzt rüsten wir wieder auf. Oder mindestens die Russen rüsten jetzt wieder auf. Weil sehr, sehr schöner Vergleich <lacht> und um Jurassic Park zu, zu ja, ich versuche das jetzt halt mal in der realistischen Welt wieder zurückzuholen. <lacht> <lacht> um, wir lernen halt nicht. also wir ja. haben, Es ist einfach so. Es wir haben festgestellt, okay, Aufrüstung macht keinen Sinn, weil wir bedrohen uns gegenseitig die ganze Zeit nur. Jetzt haben die Russen leider einen Krieg angefangen und jetzt sind wir wieder am Status quo und wir sind quasi wieder in den 80ern und haben wieder einen kalten Krieg. Das ist tatsächlich so. Da also. habe ich letztens eine Doku drüber gesehen, wie krass die Parallelen heute zwischen ja. sind. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ja. aber das ist schon, ja. Ja, Aber das meine ich mal. Weißt du, wir, wir waren jetzt schon an dem Punkt, an dem wir es besser wussten, aber dann kommt halt einer und sagt, nee, ich möchte es jetzt aber doch nochmal probieren. Das ist Mr. Masurani in der Welt von Jurassic World. Genau. Ja. Ah, weiß ich halt nicht. Also ich denke, dass da noch mehr, also in der Welt von Jurassic ist da. sagt schon sehr, sehr wenig Menschen sagen da einfach Nein zu etwas. So ich, also da gibt es doch niemanden, der da wirklich widerspricht. Wenn da ein Konzern ankommt wie Injun oder eben Masrani und sagt, ey, bist du noch vor ein paar Jahren Jurassic Park? Scheiße gelaufen, ich weiß, aber wir machen einen neuen Park. Und diesmal nicht nur mit Dinosauriern, wir ja. schaffen eigene neue Kreaturen. Alle sagen, ich, Geil. ich weiß nicht, ob das mit den neuen Kreaturen irgendwie durchgegangen ist. Ja, nein, Regierung das ist ja alles geheim so gewesen, natürlich. Aber ich sag, wenn du halt einen Film machst wie Jurassic World, der im Endeffekt Jurassic Park musst, 4 ist. Du musst ja überlegen, das ist ja auf Inseln irgendwo in Costa Rica oder sonst irgendwo. Das ist ja nicht in Amerika. Ja, aber erzähl die Geschichte weiter. Nicht nochmal dasselbe. Jetzt haben wir nochmal einen Park. Das ist ein fan ja, das, das ist jetzt das was Film. anderes. Das jetzt, das jetzt bist du bei einem Punkt, das gefällt dir persönlich nicht. Aber mir geht es jetzt darum, dass es aus einer, aus einer Logik heraus schon Sinn machen kann. Oder war sowas aber auch wie, dass der Indominus Rex erschaffen wurde, weil die Menschen finden Dinosaurier langweilig. Mhm. Da denke ich mir auch, nein. Also wenn du heute ja. als Mensch vor einer Giraffe stehst, sagst du auch nicht, ist ja langweilig. Gut, Nur weil es so, die halt gibt. Das ist auch sowas, wo das, ich mir denke, das ist sind, das sind da. aus zwei Gründen reingepackt worden. Zum einen, weil <lacht> sie es können und sie, und sie, und sie halt ähm, hin, hingehen wollten zu dem, guck mal, wir können eben jetzt mehr als damals. Und zum anderen, weil das halt ist. Heute ja, zeigen die Gesellschaft, dass heute alle nur an, das sieht man ja auch im Film, die sind alle an ihren Smartphones und gucken sich gar nicht mehr den T-Rex an, wieder. der die, die. Ja, der Film ist, so ist eigentlich echt nur eine Gesellschaftskritik, ein Hink durch die vierte Wand, ja, der andauernd so. sagt, dass Jurassic Park eigentlich geil ja, war und Jurassic World nicht. Ey, ich muss das aber jetzt fertig erklären. Du musst, darfst meinen Rant nicht unterbrechen. Das, das ist wie wenn du, was weiß ich, okay, wir waren bei The Lost World, wie sind wir denn jetzt so abgerutscht eigentlich? Keine Ahnung, es ging um Botschaften und warum. Du hast gesagt, warum Jurassic World, äh, Lost World 2 so ein gutes Ende hat. Stimmt, Und genau. da bin ich halt der Meinung, dass ja. das ich so als Zweiteiler super gut funktioniert. Ja, gute Nacht. <lacht> ähm, Moment, irgendjemand ging gerade ins Bett. Ich möchte ich noch da. gute Nacht sagen. Original, Original Chimpi. Chimpi. Gute Nacht. Und ein schönes Wochenende dir, Ja, schlaf auf jeden Fall gut. Genau. Warst du nicht auch eine von den Personen, die krank waren? Dann auf jeden Fall noch gute Besserung. Mhm. Und einer hat nämlich einen sehr guten Kritikpunkt am zweiten äh, Jurassic Park genannt. Du wird direkt zwar... gebannt. Hm? Du wird direkt gebannt Kritik. Äh, nee, da, das Mädchen. Das hat mindestens eine Szene, die eigentlich aus dem Film hätte verbannt werden sollen, nämlich diese blöde Aerobics-Szene. Weißt du, was ich meine? Äh, nicht Aerobics, äh, Kunsthorn-Szene. Wenn sie dann sagt, hey du, und dann der Raptor sie ganz lange anschaut und sich so denkt, hm, was passiert denn hm, da? Aber realistisch gesehen würde das ja, <lacht> nee, ja, nee, das war echt Obwohl, war echt ich kann mir so. vorstellen, dass, dass ein Hund oder eine Katze wahrscheinlich auch dumm stehen würde, wenn er, ein Mann, wenn er nicht so ein Mensch... Da würde sogar ich dumm stehen. <lacht> denk, äh... Aber es ist schon trotzdem sehr albern und die Szene passt tonal überhaupt nicht in den Film rein. Ja. Ja. Also, für mich zumindest. Ja, Jurassic Park 2 hat dann schon angefangen, so ein paar Problemchen zu haben. Auch die Sache mit dem Schiff, wo der Arm noch da ja. hängt, was ist da passiert? Ja, ist der T-Rex dann wieder zurückgegangen, hat einen Knopf gedrückt und ist dann runter. Äh. Ich weiß, dafür gibt es eine Erklärung. Da gibt's, Erklär ja, ja, aber die hätte auch ursprünglich verfilmt werden sollen. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn ihr es aber nicht verfilmt, dann macht es halt ja. anders oder zeigt es doch nicht. Ja. Der Film hat aber noch irgendwas anderes gehabt, wo ich mir auch damals gedacht habe, das ergibt für mich keinen Sinn. Mir fällt es immer nicht mehr ein. Aber ich weiß, es gab mehrere ja. Szenen, aber mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Zum Beispiel habe ich mich auch immer gefragt, wie ist Malcolm an dem T-Rex vorbeigekommen bei dem ähm, Wasserfall? Das ist also das ist also ja genau. Innerhalb von einer Sekunde ja. kommt er da noch durch, nachdem der gerade den anderen gefressen hat. Diesen Kann bisschen, ich dir logisch erklären, ganz logisch erklären. Ja, er hat sich auf. im Busch an der Seite versteckt und ist dann durch die Lücke gesprungen. Wenn du es <lacht> weißt, dann fragst du nicht. Pass auf. Ja, also, pass auf. Hier ist der Wasserfall. Das ist der Wasserfall. Mhm. Na, der T-Rex steckt die Schnauze da durch. Mhm. Sieht irgendwie falsch aus, wenn ich das so mache. Aber rist die Person, mhm. geht zurück in den Dschungel. Mhm. In dem Moment kommt Dr. Ian Malcolm um die Ecke und ja. rennt da rein. Ja, das ist trotzdem irgendwie so. zu schnell. Also im Film. Weil man sieht das ja nicht. Ja, das, das aber es ist auch nur ein Filmeffekt, glaube ja, ich. Ne, dass man denkt, so der T-Rex... Oh ja. mein Gott, er kommt zurück. Und dann, ja. nein, ich ja. nehme noch. Oder der nicht... Tatsächlich. einer einer wurde doch auch, also nee Carter wurde platt getrampelt. Stimmt. das andere Aber war was ist auch typ. passiert genau er war im Zelt und ist ähm, durch die Luft geschleudert worden wer denn Malcolm als, als diese Zeltszene war war er noch im Zelt wo der und Rex den Kopf wo droht. der Rex dann den Kopf hebt und das Zelt wegschleudert nee da waren Kelly und ähm, Sarah war noch im Zelt oder sie weil ihr Malcolm steht Stimmt. von außen und guckt, Stimmt, da noch er guckt, sich, er er guckt ja noch mit zu er guckt zu Ähm... Auf jeden Fall, irgendjemand wurde im Zelt weggeschleudert, dann war es eben Kelly und, und, und, ähm, und sagt, Sarah. Da hab ich auch gedacht, ey, wie sind die denn so schnell, bitte, lebendig da wieder rausgekommen? Ja, aber da siehst du, dass er wirklich auch nur, also er nimmt den Boden vom Zelt nicht mhm. mit hoch. also, so, das sieht nur also so, die sieht ah, noch da. Ja, äh. ja, okay. Okay. Welches Zelt ist denn? Gott sind wir kleinlich, so über, ey. Überwurfzelte. Aber ja. ja. aber Ey, wir reden doch jetzt darüber. Also ja. Wann redet man nochmal über sowas? Stimmt, Inibida wir sind ja schon, wir sehen uns wahrscheinlich eh nie wieder. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, du ziehst du ja weg. Äh, ja Ja und? Kommst halt mal vorbei. Ja, ich komme auch mal her. Muss ich ja jetzt. So. Ähm, Staffel 3 war sehr geil, aber ich finde schon... Von was denn Staffel 3? Achso, von ähm, Camp, Cretations. Camp Cretations. Ja, ja Staffel auch. 3 war gut. Auf jeden Fall. Moment, nee, Staffel 2 war die mit dem... Dominos. Ähm, nee, die dritte. War die dritte? Ja, das war die beste. Jeden Fall. Gut, dann machen wir es doch mal so. Wir können jetzt, können wir Jurassic Park 3 mehr oder weniger überspringen? Ich meine, wir haben ja, da wir schon mal einen Podcast. drüber reden. Fünf Minuten, okay? Haben wir ja gerade. Ja. Ähm, mach vielleicht nochmal eine Abstimmung, wie die Leute den zweiten Teil finden. Hm. Wenn, wir, wenn wir jetzt schon solche Abstimmungen Und was, so. was war denn die Abstimmung eben? Äh, Jurassic Park 3 oder Jurassic World? Oh! Besser. Ja, Jurassic ja, ja. World. Ja, aber die hast du halt beeinflusst. Die ja, Welt natürlich. natürlich. Er das sind nur deine Fans. Kann ich auch nichts für. Äh, was soll ich machen? Achso, Jurassic, okay. The Lost World ohne 5. Komm, dann sage ich kurz in der Zeit was zu Jurassic Park 3. Ich ja. habe mich damals mega auf den Film gefreut. Wir haben ja einen Podcast drüber gemacht und äh, wenn ihr da irgendwie nochmal mehr drüber hören wollt, wir haben dann eine Stunde darüber geredet, über den mhm. ähm, Bobby, linkt das sicher ich, ich mache das alles gleich. ich kann euch hier in den chat mal kurz verlinken ja und ähm, aber wie gesagt ich habe mich damals das war nämlich für mich der erste bei dem ich ins kino gehen konnte. beim zweiten hat mich meine mami nicht gelassen und ich war da im kino ja, ja bist mit sechs jahren da reingekommen Richtiger rebell gewesen ja, schon total für. total oder deine eltern haben einfach kein verantwortungsproblem <lacht> Vielleicht. Ach was, Verweichlichten, ey. Ja. Naja, jedenfalls ähm, habe ich mich damals ultra gefreut. Ich war hier, wo wir wohnen, im Kino, zu dritt mit meinem Vater und meinem damaligen besten Kumpel. Hm. Wir hatten das komplette Kino für uns. Was hier öfter passiert. Was hier tatsächlich öfter passieren kann, was war sehr traurig für das Kino ist, aber sehr cool als Kinobesucher. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich wünsche denen natürlich eigentlich nur den größten Erfolg, aber es ist auch schön, ein Kino für sich zu haben. Und ich weiß noch, wir kamen da alle drei raus und ähm, inklusive meinem Vater, der zwar jetzt nicht so ein Fan ist wie ihr vielleicht, war trotzdem die ersten beiden Filme extrem mochte. Weißt wir kamen damals schon alle raus und dachten so, ja, der Spinosaurus war cool, ja, es gab geile Szenen in dem Film, aber nein, es ist, so ist nicht so gut, irgendwie ist das anders als die anderen beiden. Und das ist ja auch Spielbergs Wunsch gewesen. Er hat ja damals zu Joe Johnson gesagt, er wollte ja schon den zweiten Teil drehen. Ähm, hat, Spielberg hat ihn ja dann doch selbst gedreht. Und ähm, er hat dann zu Joe Johnson gesagt, ey, hier, jetzt darfst du den Dritten machen, aber du musst ihn bitte komplett anders machen, als ich mache. Also das war Spielbergs eigener Wunsch. Er hat ihm komplette Narrenfreiheit gegeben. Ja, deswegen haben wir auch den Spinosaurus dann bekommen. Dann genau. wollten sie ja den T-Rex ablösen einfach. Genau. Er hat ihm komplette Narrenfreiheit gegeben, hat <lacht> und gesagt, hey, ähm, Bitte mach ihn nicht so wie ich, also setz deine tonalen Schwerpunkte anders. Und dann hat Joe Johnson halt gesagt: Naja, gut, dann mache ich halt einen Action-Film <lacht> raus. Ähm, ja. ja. Hat er auch gemacht und der Film funktioniert als Film an sich ja schon auch okay, der ist super unterhaltsam. Aber. Zu kurz Mir fehlt halt irgendeine Relevanz <lacht> in diesem Film. Ja, ich verstehe, was du meinst, wo ich warum auch Warum ich diesen Film für irgendwas gucken muss wo ich auch gesagt habe, ich mag halt dass wenn den Film eine Botschaft mitgibt, mm. hat der natürlich halt gar nicht gar dabei. Nicht. Aber ich finde, es ist auch nicht so schlimm bei dem, weil er halt dann doch irgendwie auch nicht so lang geht. Weißt Ey, was ist mal? Mal ähm, ich weiß noch, damals, wo ich im Kino gesessen habe, hab dann zum ähm, Schluss, wenn mm -hmm. dann die, die Navy auftaucht am Strand und da habe ich mir damals gedacht, jetzt geht's erst richtig los. Dann ist der Film mm -hmm. auch immer vorbei. Ähm, aber ich bleib halt dabei, dass der Film hat für mich halt so eine hat, erstmal, weil ich halt damit sehr viel Nostalgie auch verbinde. Jurassic Park 3 ist für mich nicht einfach nur gewesen, den Film zu gucken und das war's mhm. dann. Da hängen ja noch dran Actionfiguren, Videospiele, mhm. Gameboy. Ähm, unsere Schulzeit damals war ja schon mhm. Jurassic Park 3 geprägt. Ja. Und das hängt da immer noch hinterher. Ich kann das nicht einfach so wegschütteln. Mhm. Deswegen hat der Film bei mir auf jeden Fall einen richtig guten Stellenwert. Plus, ja. Ich mag den Spinosaurus sehr. Ähm, ich finde auch die Hintergrundgeschichte hinter Jurassic Park 3, was da alles passiert ist am Set und bei dem Drehbuch, äh, bei den Drehbuchgestaltungen, alles drum und dran ist mir das Interessanteste. Das tue ich, ich auch mit sagen, rein. Das Film. Ja, das ja. tue ich auch mit da reinzählen irgendwie. Ja. Und ich mag den Film halt, ich sag's einfach jetzt nochmal, dass er halt das, was du nicht magst, dass er so belanglos ist, mhm. finde ich okay, weil er damit mein perfektes Ende vom zweiten Film nicht kaputt macht. <lacht> das ist einfach nur ein Film quasi, okay. wie, wie so ein DLC für ein Spiel. Ja. So, das ist hier fertig. Jetzt haben wir halt hier nochmal eine Geschichte, wo zwei Typen, die Idioten sind, mhm. und Paraglider abstürzen. Ähm. Aber auch im DLC, finde ich, muss der, der, der Story noch mal was hinzu. Also, also die ja. guten D DLCs, die ich gespielt habe, haben immer irgendwie noch mal die Story erweitert. Bei aber Bioshock das finde ich zum, zum Beispiel, Beispiel scheiße also bei Spielen, weil dann zahlst du dafür extra nochmal mal Geld, obwohl die Geschichte eigentlich weitererzählt wird. Ja, aber hast du, hast du zum Beispiel Bioshock Infinite gespielt? Okay, schade, weil Bioshock Infinite hat ein perfektes Ende. Das, Ende, das beendet die komplette Bioshock Trilogie eigentlich. Der DLC... Erweitert aber dieses Ende nochmal und fügt dem neue Elemente dazu. Du brauchst das nicht, hm. aber wenn du es hast, macht das, macht das die komplette Welt nochmal größer. Matrix was? 4. Ja. Ja. ja. Hey, aber Jurassic Park 3 machen. macht die Welt aber auch größer, weil in Jurassic Park 3 erfährst du zum allerersten Mal auch, dass Ingen von Dinosaurier geschaffen hat, die nicht auf der Liste standen. Was später ja. in Jurassic World noch aufhört. Ich sage halt ja. nur, der Film, der hätte eigentlich anders ablaufen sollen und ich finde einfach, das Wasser ist ist das schon in Ordnung so. Ja, äh, ganz kurz, ähm, Scorpius Rex oder ähm, Indoraptor würde ich auch Scorpius eindeutig Rex sagen, jeden Scorpius Fall. Rex. Ähm, dieses, äh, zum Scorpius Rex, ganz kurz, war äh, dieses Unsichtbarmachen war auch im Buch vom zweiten Teil. Nur da war es der glaube ähm, ich. Glaub. Weil da so. gibt es sogar ein Konzeptbild von, wo der so grünlich, genau, grünlich ist. Genau, ja. da gab es <lacht> eine super creepy in im Buch. Da ist das dann eben her, da haben die das dann verbaut mit dem Scorpius Rex, das der und eben mit dem Indominus Rex, ja, ja. dass sie sich unsichtbar machen können. War Scorpius ähm, Rex ist auf jeden Fall stärker, der ist zum ja. einen auch etwas größer als der Indoraptor und der kann diese Stacheln verschießen. Ja. Das ist ja, genau. Der ist ja auch mehr eine Maschine gewesen, der denke ich auch diesen Terminator-Blicker ja ja. <lacht> ja. ja. Ja, Scorpius Rex. War das Beste an dem ganzen. Ja. Ja, neue neue hey, das ist drin. auch der beste Hybrid, finde ich, oder? Ja. Ich finde den schönsten Hybrid vom Design her ist der Indoraptor. Ja. Ich finde den geil, find schwarz und gold. Ja. aber Von der Hintergrundgeschichte auch, dass der Scorpius Rex eigentlich der erste ja. ähm, äh, Hybrid gewesen ist und dass der halt so, weißt so, so gefährlich ist. ein bisschen erinnert an, wenn du den Vergleich machst zu Resident Evil, an, ähm, oh, wie heißt die Unkillbare? Auf der, die Lisa Trevor. Zeit, genau. erinnere ja, erinnert ja. mich so ein bisschen an Lisa Trevor, so dieses äh, vielgeschlagene Experiment, was irgendwo im Keller verscharrt wird. Ja. ja Und ja. der kann sich ja auch ohne Ende weiterproduzieren, ne? Ohne, ja. ohne Grenzen. Das heißt, die Kinder haben, da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, eigentlich die Welt gerettet. Ja. Absolut. Ja. Na ja gut, also auf jeden Fall Jurassic Park 3 hat seine starken Momente. Der Kampf gegen den T-Rex, den ich immer noch großartig finde, auch wenn den ja ganz viele Leute nicht mögen. Ich finde es mit der ähm, Beste Saurierkampf. Ja. Würde ich auch Sartings. sagen ein bisschen zu kurz gewesen, aber im Endeffekt, wie lange sollen die jetzt miteinander kämpfen? Das ist halt, die boxen ja nicht. Da kennst also, du den Uncut-Kampf, der nochmal zwei, zwei Minuten, glaube ich, insgesamt gehen sollte. Musst du mal auf YouTube eingeben. Okay. Da haben die animatronische Figuren mit benutzt dazu. Ach. Und das sah aber halt so scheiße aus, weil ja. die haben es halt nicht geschafft, das irgendwie flüssig, den Übergang von Animation ja. zu Animatronik zu machen. Okay. Und deswegen haben sie alle animatronischen Szenen rausgeschnitten. Okay. Da hast du dann sowas mit dabei, wo der Spino mit der Kralle einfach den T-Rex so eine Schelle gibt und okay. so ein Kram. Um, gibt's auf YouTube. Wir können uns den auch einfach mal hier angucken. Ich weiß halt nur nicht, wie YouTube darauf reagiert. Es ja, kann passieren, dass wir jetzt alle rausfliegen ist, hier. Ist, das ist, das ich habe hab da auch schon ein Video dazu gemacht. Okay. Ist, ich habe. Das ist Schlafkacke. Ja, <lacht> Im Kontext. YouTube ist da echt eigen. Also ich weiß mhm. nicht. Äh, ja. Ja, ja, ja. auf ja. jeden Fall. Das war eine starke Szene. Die Bootsszene fand ich stark. Das hatte auch wieder so einen leichten Horrorfilm-Touch. Bootszene? Ja, am Ende. Achso, ja. Ich mochte in Jurassic Park 3 die Raptoren von allen Raptoren. Okay, nee, ich mag. Die vom zweiten ich, magst du am meisten Ich mag die vom zweiten am meisten, nicht. Ich meine, ich überlege, welche ich am wenigsten mag. Ich glaube, die vom dritten und von World mag ich, glaube ich, beide gleich wenig. Das ist so ein bisschen das Problem. Der um eine konnte Alan sagen. Ja, das ist. <lacht> <lacht> aber das war doch nur ein Traum, dadurch. Ja, aber was meinst du, was in Alan Grants Kopf abgehen muss, wenn er sowas träumt? Vor allem von einem Velociraptor, den ihn noch nie so gesehen hat. Er yes. dürfte nicht von dem träumen dürfen. Er denkt sich, welcher Drehbuchautor steckt gerade in meinem Kopf, weil sowas träumt niemand. Hast du, dass du das Video dazu gesehen, was ich gemacht habe, warum Alan yeah. Grant so etwas hätte träumen können? Yeah. Yeah. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Macht das Sinn? <lacht> ich gesagt nichts. Ich glaube nicht, dass Träume so funktionieren. Aber Was, dass er eine Psychose hat? Ja, er hat sicher eine Psychose, aber ich glaube nicht, dass du deswegen genau von dem Moment träumst, in dem du gerade bist und dann äh, genau die Person, die vor dir steht, als Raptor siehst. Nein, nein, nein, nein, nicht das, nicht das, das habe ich, nein, nein, nein, da meine ich nichts anderes. Ein anderes. Okay. Und zwar Alan Grant müsste ja wissen, wie die Velociraptoren auf der Isla Sorna inzwischen aussehen. Achso, das meinst du, ja. Das heißt, er müsste ja irgendwie... Das hinbekommen haben, an Bilder oder Dokumente ja. gekommen zu sein. Das heißt, er muss ja so traumatisiert gewesen sein, vom ersten Jurassic Park, mhm. dass er unbedingt diese Dinosaurier schon fast gestalkt hat, damit er wissen konnte, dass die jetzt so aussehen. Ja. Und dann von einem träumt der Alan sagt. Ist übrigens auch ein kleiner Callback, dass der Papagei am Anfang ja nicht antwortet mit Alan. Wo mhm. er meint, wie ist mein Name? Und dann träumt er von einem Raptor, der aber Alan sagt, ja. weil die Dinosaurier schlauer geworden sind. Das ja. ist so ein kleiner... Da wollte man Steven Spielberg spielen, ist halt ein bisschen ja. nach hinten. Aber es wurde, es wurde ein Running Gag, der sogar in den Lego-Spielen verwurstet wurde. Super toll. Ja. ja. Nee, keine Ahnung. Ich kann mit den Raptoren aus dem dritten Teil nichts anfangen. Die sind mir zu vermenschlich. Das habe ich damals schon gesagt. Und die, die planen mir zu viel. Die haben, haben so sneaky Pläne plötzlich. Weißt du, mit dieser Leiche auf dem Boden. Fallen, ja. oder Fallenstellen. Und das ist alles ultra vermenschlich. So funktionieren Tiere einfach. hey nee, ja. Es sind, es sind äh, Hybriden. aber da ist keine <lacht> menschliche dna drin, da ist eine frosch dna drin, ein Frosch-Denkt Buttern und fottpflanzen oh jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die ersten die sagen, habe ich auch schon abbekommen, wie kannst du denn sagen, dass menschen schlauer sind als Tiere? also menschen, das ist halt eine nicht unbedingt, man kann ja schlau anders definieren, man kann ja schlau als ähm, so definieren, dass man sagt, wir sind zu komplexen handlungen fähig, die um dreiecken hinausgehen also wir denken nicht nur von Schritt 1 zu Schritt 2, wie die meisten Tiere denken, sondern wir denken ja drei bis vier, fünf, sechs, sieben, acht Schritte weiter. Wir können ja teilweise bis in ins Unendliche weiter äh, denken, wie Prozesse funktionieren. Und das können nur die wenigsten Tiere, witzigerweise Vögel, gewisse Raben können das. Ist Raben, vielleicht mit drin? Ja, vielleicht hat er ein bisschen Rabe mit drin. Deswegen haben die auch die Federn. Ja, ja, weil äh, Raben können nämlich bis zu sechs Prozesse denken, also Schritte denken, was extrem vieles für ein Tier. Delfine, glaube ich, so um die 20 oder so. ich ja nicht mal. <lacht> ja. Brauchst ja. Ja. du dir aber gerade mal zu verknüpfen. <lacht> ich ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben ja halt heute Smartphones. Hm. Nimmt uns das leider so ein bisschen ab, dass wir mehr als einen Schritt weit denken müssen. Was? Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, hier war gerade eine sehr interessante Frage. Ja. Äh, ich habe sie aber jetzt wieder verworfen. Wo ist sie denn da? Welche ist eure absolute Lieblingsszene des gesamten Jurassic-Fandoms? Ja, oh also, ich habe das, glaube ich, sogar schon mal irgendwo gerankt. Das kann sein, dass es jetzt aber nicht damit übereinstimmt, weil das kann immer mal variieren. Mhm. Aber die geilste Szene in Jurassic Park finde ich, glaube ich, mit unter die Raptoren-Szene aus Jurassic Park 1, weil... Welche? Ähm, die in der Küche. Mhm. Weil ich es einfach genial finde, wie du so ein Szenario, Kinder und Raptoren in der Küche, so einem zu so einer geilen Szene umsetzen mhm. kannst. Ich mag aber auch die Raptorenwiese in Jurassic Park mhm. 2. Aber ich würde sagen, die Küchenszene ist meine Lieblingsszene. Mhm. Also ich mag bild ups sehr gerne. Also wenn eine Szene aufgebaut wird. Und deswegen äh, müsste ich mich entscheiden zwischen zwei Szenen und das ist einmal ähm, Jagd auf die Raptoren in Jurassic Park 1. Also dieser ganz lange Aufbau des Gewehr auf zu Rechten ja, von, ja. wie hieß der Jäger nochmal? Robert Muldoon. mal Muldoon, genau. Ähm, dieser, dieser ganz lange Bild ab und dann das eben genau das eintritt, was Dr. Grant ganz am Anfang des Films gesagt hat. Dass er sie eben von vorne auf das, Ziel, auf das Tier zielt und er und er müsste es eigentlich selber wissen, weil er ja auch diese Raptoren schon lange studiert hat. Und auch äh, selber, glaube ich, die meisten Jagdtechniken ähm, ähm, ja, der Raptoren ja, glaube ich, sogar, als sie dann die Kuh töten, den anderen auch beschreibt. Ja, aber nee, nee, er sagt aber, also er hat sie ja nie live jagen mhm, gesehen. Er ja. sagt, die wurden ja immer gefüttert und er hat nur das Riesenbiest beschrieben. Zäunen, mit den und so, ja, ja. Wir testen. das testen. Dass das Riesenbiest, ähm, die anderen alle getötet hat. Ja. Die waren es, ursprünglich waren es, glaube ich, fünf oder sechs ja. gewesen oder sogar noch mehr. Chat, ja. wie viele waren es ursprünglich. Und das Riesenbiest hat dann daraufhin den Rest getötet. Übrigens, ich habe gerade einen Umfall ja. gestartet. Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, entweder diese Szene, weil die ein tolles bild hat und einen tollen Payoff. wegen Der Payoff, dass dann eben der andere von der Seite kommt. Und ihn anschnappt und dann Clever Girl. Beide allein. Ähm, oder Schlaues Mädchen, gell? Und. äh, ja, denn im Deutschen? Ich glaube, Schlaues Mädchen. Hat oder Schlaues Biest. Nee, nee, nee, nee. Schlaues Mädchen? Ähm, auf jeden Fall in Englisch Clever Girl, das ist mhm. ikonisch. Und, ähm, Mädchen, doch, doch. Also das oder eben halt T-Rex, <lacht> wenn es auftaucht. Das gleiche mit dem Build-up. Man kriegt diese, vorher diese Ziegenszene und man kriegt irgendwie verklickert, der T-Rex hat keinen Bock, die Ziege zu fressen und das kommt nicht dazu und dann sehen die den nicht und dann halten die da und plötzlich, wo oh, ist die Ziege? Und dann klappt die oben drauf. Genau, und dann hörst du diesen, diesen geilen Sound, wie der Wind, dieses Schild ähm, und den Zaun durch das Gewicht des T-Rex eben so zur Seite drücken. Du hörst dieses metallische, was sich so hin und her bewegt. Auch komplett ohne Musik übrigens, ne? Ja, genau. Und dann siehst du diese zwei Fingerchen vom T-Rex, die sich über den Zaun bewegen. Und der feststellt Scheiße, da ist also Gott sei Dank da ist kein Strom mehr drauf für ihn. Und ähm, ja, und dann siehst Sollen du, Sollen das die T-Rex-Finger sein, ich dachte immer, das soll von der Ziege einfach der Rest, wieder der so runter, geht, Ach weil das so, fällt ja runter. Ich dachte, das wären, da ich dachte das wären von T-Rex Arm. Ich dachte, das wäre die Ziege, weil das fällt ja so runter so. Ja? Ich glaube, da war, ich bin mir fast sicher, dass das T-Rex. Aber wenn du es anders gesehen ich hast. Ist ja, eigentlich auch wurscht, ja aber, ich dachte, aber auf jeden Fall ist das ein tolles, tolles <lacht> bild für eine Szene, die ähm, vorher halt aufgebaut wurde, durch diese Ziegengeschichte. Ja. ja, Also das sind meine beiden persönlichen Lieblingsszenen aus dem ganzen Franchise. Es ist jetzt langweilig, dass sie beide aus dem ersten Film sind, aber ja. Könnten jetzt auch noch die Busverfolgungsjagd aus dem zweiten Teil nennen. Die ist zwar super albern, aber die ist auch mega geil. Die ist schon geil, ja. ja. Finde ich cool, zumindest. Wie ist es bei euch, Chat. Was ist euer Lieblingsmoment aus der gesamten Jurassic-Reihe? So. Ich habe eben gerade eine Abstimmung gemacht, ob ich dir ein Alan-T-Shirt kaufen soll, wo der Velociraptor-Kopf Jetzt, <lacht> und die Mehrheit sagt <lacht> ja. Danke. Also, mit stolz du gehst fragen. damit bitte einkaufen. Ja. Ich werde es mir stolz fragen. So. Acht waren es. Acht, ähm, Acht Raptoren. Mit dem Riesenbiest neun. Okay. Und sie hat alle bis auf zwei getötet. Ja. Ja. Genau weil einer wäre langweilig zur abwechslung haben das stimmt ja. das sind die kleinen arme des t-rex ja. siehst du mal krass ich habe das nie so gesehen Ich ja. habe das immer als die Ziege gesehen weil das sieht als würde es so runterfallen so. Ja. aber dann ist ja sogar noch geiler dann ja. ist ja echt viel noch viel cooler da muss der t-rex aber auch eine bestimmte einen bestimmten grips schon haben dann tut er ja auch wirklich gucken ob der zaun noch oh Sorry, oh ich habe das kommentar gelacht ja. Ich bin echt interessiert, wie man eine Weihnachtsmütze daraus sehen kann. Aber ja, jetzt verstehe ich es, glaube ich, so ein bisschen. Die, die, der Fuß sind so die Bommel wahrscheinlich. Und das, und das fleischige Ende ist halt so das, was man aufsetzt. Von was reden Hast wir? Achso, sorry, jetzt? das Kommentar. Ähm, der auf das, das Bein der auf der auffallenden Ziege ähm, sieht für ihn aus wie eine Weihnachtsmütze für Mick, Mick Eiffel. Ah ja. Also, wahrscheinlich ein Bommel oben Gucken die, wir mal. die Okay. Ja prüft das? Was überprüfst du jetzt? Den Weihnachtsbommel. Achso, den Weihnachtsbommel. Ja, guck mal, wir klären heute. Wollte ich die Jurassic Park Fragen. Weihnachtsbommel googeln, <lacht> ja. ja. Lieblingsszene von äh, Dino T. Mein Lieblingsszene im Film ist Jurassic World, Fallende Königreich, uh. als der Indoraptor dem Soldaten den Arm abreißt. Weil das hat man erst gesehen, als das Tier, wie das Tier wirklich tickt. War tatsächlich auch eine geile Szene in Jurassic World. Ich meine. Da hat mich ein bisschen gestört, dass, dass der so einmal kurz die Augen aufmacht und dann wieder zumacht, weil das, das war halt ultra für den Zuschauer, weißt ja. also, also das war wie so wie so ein Zublinzeln, so ein, so ein aber zwar an sich war eine geile Szene, besonders wenn er dann den Arm im Maul hat und den dann so hochreißt. Und weil es eben ein Propp ne? ja. Ah, jetzt sehe ich die Weihnachtsmütze. Oh, gut. Warte, ich zeige euch das ganz kurz. Ja. Was hältst du denn generell vom Indoraptor so? Da kommen wir noch. Ja, da kommen wir noch. Hin. Ich nochmal ein paar. Ein ähm, ja, mach ich. Waren alle Raptoren in einem kleinen Gehege? Ich glaube tatsächlich schon. Das hat mich auch tatsächlich immer bei Jurassic Park Das stört. ist kein Gehege, das ist, das ist die Fütterungsstation. Nur, das ja, ist nicht die, das Gehege. Wie, wo, wann, wie wollen die denn die da wegkommen? Mit Transportern, keine das Ahnung. Hast du ja gesehen, wie das gut geklappt hat am Anfang. <lacht> ja, aber das, das ist auf jeden Fall nicht das offizielle Gehege, das ist die Fütterungsstation. Ja, aber warum sollten die denn? Der T-Rex wird auch in seinem Gehege gefüttert. Warum sollen die denn extra woanders gefüttert werden? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das soll wirklich das Gehege sein. Tatsächlich. Ich glaube, das vielleicht geht das nach unten tiefer, vielleicht sind das ja so nee, nee, also die Raptoren, <lacht> die so vertikal leben oder so. Also dieses, diese Gebäude auf jeden Fall, Art. die da also, stehen, Aborten wo die. Natürlich. Wo ja, wo die Raptoren drin sind. Heutzutage. Mhm. Ist Nee, Moment, so, genau, Horizont ne? so ist. Ist ja wurscht, auf jeden Fall ähm, diese Dinger sind aber auf jeden Fall, das sind Brutstationen, das sind keine Gehege, die sind als Brutstationen gelistet, mm -hmm. da haben ich sogar das Kompendium da, das heißt, das okay. sind auf jeden Fall keine Gehege. Okay. Das heißt, die müssen die da aufgezo aufgezogen haben wahrscheinlich und danach kommen sie weiter, das würde Sinn ergeben. Aber das Riesenbiest hat doch schon alle Getülle besorgt, das heißt, es muss ja schon alt gewesen sein, weil wo hat es die denn sonst Ja, die Getüche? sind nach, nach drei Jahren sind die ausgewachsen, die Saurier. Ja, eben, also, das also ist warum ja... ist es dann da noch da drin? Ich weiß ja nur, dass das Ding die Fütterungsstationen sind. So, hier haben wir jetzt Vielleicht ganz kurz die Weihnachtsmütze. Ich einfach nicht so weit drüber nachgedacht. Kann sein. Ja, ihr könnt hoffentlich jetzt die Weihnachtsmütze sehen. Wer sieht hier noch eine Weihnachtsmütze? Also Mick ich Eifel, dafür bist du jetzt verantwortlich. Äh, Vielleicht kannst du das im Chat nochmal erklären, aber ich denke, du meinst, dass, der dass das Bein die Bommel sind und der Rest ähm, quasi das, was man aufsetzt. Also, ja. ja in, in einem Horrorfilm wäre es auf jeden Fall eine geile Weihnachtsmütze, würde ich mal sagen. Musst du aber schon eine Fantasie haben, die ein bisschen anders ist. <lacht> makaber. Makaber, ja. ja. Ein Bisschen makaber. Aber ich find's gut. Um, warte, Lieblingsmoment weiter von Daniels Videokanal ist in Jurassic Park 1, um, wenn das Banner runterfällt natürlich. Ja. Sehr ikonische Szene, sehr, sehr geil. Ach, die weihnachtsmützen hm? Wenn das Bein herunterfällt oder welches Bein? Nein, das Banner. Ah, das Banner. Ach, zum okay. Schluss meinst ja, du? Ja. Das ist natürlich, ja. Ja. Warte, ich kann ja mal eure besten Momente hier ganz kurz mal zeigen. Ja, die dilophos szene aus dem ersten Teil. Also, guck mal, viele erste Teile hier dabei. Ähm, dann haben wir noch... Also, die dilophos szene war von Justin. Dann haben wir hier noch Christina. Komm ich gar nicht hinterher. Ja, nee, sorry, aber es sind halt einige, die jetzt ja, hier nee, gar nicht haben. Ähm, alles, was mit dem... Nee, Christina hat geschrieben, der T-Rex war für ein Dino sehr schlau. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Natürlich, auch der hatte gewisse... Nicht unbedingt Pläne, aber er hatte schon einen gewissen Intellekt. Ja. Hier. Ja. Die ich jetzt vielleicht nicht Goethe gelesen. <lacht> haben. Aber auch eine der ikonischen ja, Szenen. Und das. da habe ich so eine Figur sogar davon. Ähm, der Chad kennt die, glaube ich, sogar. Kennst die aber nicht, weil ich die schon eingepackt habe. Okay, Jesus versucht uns gerade zu verarschen. Warum? Jesus sagt, ähm, seine Lieblingsszene äh, ist die Heuschreckenszene. Wir werden hier gerade von Jesus, von einer göttlichen Macht verarschen. Ja, die Heuschrecken-Szene aus Jurassic World Dominion ist schon ziemlich cool. Ja. Vor allem, wo dir eine Heuschrecke gefressen wird, das ist schon ja, geil. War echt cool, okay. Also, das gut. Ich wurde noch nie von was Göttlichem verarscht. normalerweise von allem verarscht. Von allem, aber Religion ist noch neu für mich. was heißt? Ja. Heuschrecken Loto, Locus, Ich weiß nicht, was Christina uns jetzt sagen möchte mit einfach nur Raptoren, aber vielleicht meint sie damit, dass alle Raptoren-Szenen ihre Lieblingsszene ist. Ah nee, da hat sie noch geschrieben, Christina hat geschrieben, ihre Lieblingsszene sind alles, was mit dem T-Rex zu tun hat. Also ein ähm, Riesen-T-Rex-Fan. Ja. Ähm, Aaron hat geschrieben, der Ausbruch in, aus San Diego. Ja, wo ja, er die Stadt und sie. Ja, ja, die King-Kong-Analogie. Super ja. geil. Lasst uns hier mal ganz kurz. Das Schiff hat übrigens denselben Namen wie das Schiff, das King Kong. Von King also. Kong, ja. Hier ja. haben wir die Heuschrecken. Ja, geil. Da habe ich bei Jurassic Park immer drauf gewartet. Ja, definitiv. Das, ist, das war. Das ist, Oh nein! Loki, okay, du bist sicher ein ganz geiler Typ. Aber, oder oder Mädchen, ich. Bei dem Namen kann es leider beides sein. Das kann ich nicht ja ausschließen. Mensch. Du bist sicher eine super coole Person. Aber nicht das Handy klingeln. Nein. Ja, da muss sogar ich sagen, als jemand, der Jurassic Park 3 mag, ich, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gekauft. Das war schon ein bisschen Krokodil von Peter Pan. Also ja, so, so so Ja, ey, okay, ich muss sagen, als Kind fand ich es lustig. Ich fand ich das doch nicht. nie lustig tatsächlich. Hm? Nee, m -m. doch als Kind fand ich es lustig. Im Kino habe ich gelacht, glaube ich. Aber du hast doch bei Dominion gelacht, aber aus anderen Gründen. Ja, gut, Gründen. aber da habe ich aus anderen Gründen gelacht. Also mit viel Fantasie sieht zumindest Dominique ähm, eine Weihnachtsmütze. Ich kann mir die auch vorstellen. Also ich bin da voll dabei. Ähm, um aus viel Fußabdruck im Sand zu sehen war. Was war denn das für eine Szene? Was für ein Ding, ich hab grad nicht gehört. Tobi ist sehr involviert hier. Ich in habe gerade hier den Chat gelesen, aber der Ach, ist ja so. auch da. Ja. Achso, die äh, Fußabdrücke, ähm, als sie die mal ausgebrochen sind. Das war der Stromausfall. Aber ja, dann, ja, ja, ja, ja, ja, das war ja klar. Feldszene im T-Rex, Wochenszene. Was also im T-Rex kommt erstmal nicht brüllt. Oh, die Kinderzimmer Szene, die sich gerade aus The Lost World, die war auch ja. geil. Alimi ähm, okay, noch zwei und dann machen wir weiter hier. Ja. Ähm, was haben wir noch? Die Küchenszene hatten wir schon. Taxi mit dem Glasdach, ja, mit dem Auto. Ja. Und die Raptoren-Szene im hohen Gras. Absolut. Das ist, die finde ich auch ziemlich cool. Das ist ein guter, eine gute Szene, um darauf jetzt dahingehend zu enden. Halt, nein, Moment. Was Lieblingsszene du? mit Dinosauriern wurde nicht gefragt. Generell die Lieblingsszene, ja. gell? Fällt mir eine ganz andere ein und zweites Gespräch bei dem Lunch aus Jurassic Park 1, wo, wo die ohne den Kreis sitzen. Ach so, die. Das ist meine okay, Lieblingsszene. Ich mit dem das, nee, nee, nee. Wo die quasi darüber reden, das ist es cool, Saurier zu erschaffen oder mhm. eben nicht. Das ist meine Lieblingsszene. Ja. Die ist ziemlich geil. Ja, ja wir versucht jetzt, das intellektuell zu machen. <lacht> nein, nein, ich gucke Jurassic Park nur wegen der Story. Die Dinosaurier sind mir voll egal. ist auch so. Ja. Okay. Also, ja. wir haben jetzt Jurassic Park 3 haben wir noch nicht abgestimmt, glaube ich. Nee. Aber du hast ja gerade schon gefragt, Jurassic Park 2 oder 3, oder? Nee, ich habe äh, Jurassic World oder Jurassic Park 3. Dann machen sie jetzt nochmal so, Jurassic Park 3 ist... Und so, dann können wir dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Also, ich finde, man kann den Film machen, man kann ihn gucken, aber war er nötig? Ja, nee, nee. Also, nee. guck, du kannst den Film aus der Reihe rausstreichen. Von allen Teilen, das ist wirklich der, der am, am wenigsten dazu beiträgt, ähm, diese Reihe voranzusetzen. Ja. So wenig ich die anderen Filme danach mag so also haben die wenigstens für die Geschichte, dass sie weitergeht, eine Relevanz. Wenn man die Geschichte gut findet, ist eine andere Frage, aber der dritte Teil hat einfach keine Relevanz, irgendwas. Ja, wie gesagt, ich komme damit klar, ich finde ja. das okay, weil Teil 3 halt einfach, ja. <lacht> gut. Aber ich das glaube, auch wir geklärt. wollten über das Spiel nochmal reden, oder? Ah. <lacht> Sorry. Über The Game. Das haben wir nämlich jetzt noch nicht angesprochen. Ach so, Jurassic Park The Game. Das hast du ja. mir jahrelang empfohlen und ja. ich habe es ja erst, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gespielt. Das ist Schade, aber trotzdem gut. Ja, ja. ich habe ja. Und ich finde... Meine Empfehlungen sind scheinbar nichts wert. Doch. Ja. <lacht> <lacht> halt nach fünf das Jahren, das nachdem, halt nachdem du alles andere vorher dir angeguckt hast. Ja, ja, aber ich muss wirklich sagen, dass das Game ist ähm, ja. von der Geschichte her extrem gut gewesen. Ja. Und Jurassic Park The Game ist, wenn jetzt die Frage wieder aufkommt, nicht Kanon. Das ist nicht, Was sehr schade ist. Ja, tatsächlich. Wäre mir lieber gewesen, als alles andere nach dem Ja. Ich auch so <lacht> nee, im Ernst, also wer das Spiel nicht gespielt hat ähm, von Telltale, ist ein großartiges Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Das ist auch klar. wirklich, ein, also den einzigen Punkt, wo man sagt, dass Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 noch mhm. kein Ende haben, beziehungsweise was noch offen ist, mhm. ist einfach diese scheiß Oh, so. ähm, Dose von Dennis ja. Nedry, ja. und das wird im Spiel eben aufgegriffen, da geht es nämlich darum, dass wir eben als Spieler, ich weiß gar nicht mehr wie die Hauptfigur heißt Es gibt ja verschiedene, du spielst ja diverse, du spielst ich ja einmal den, den Vater von um, Sarah Harding ja, ja, aber sie, der kommt ja nicht auf die Insel wegen der spree sondern nee, der sie, ist davor. Der sie ist, kommt, äh, äh, wie ja. äh, Sie heißt Nora oder sowas, sowas. irgendwas mit N <lacht> Nira, Nora, irgend Ja, irgend sowas, ja, ja. Ja. Und sie ist eine Söldnerin, auf jeden Fall. Von Ingen angeheuert. Genau. Nee, von Louis Dodgson angeheuert. Von Dodgson, ja. genau. Also von Biosyn. <lacht> genau. Und ähm, die sucht eben da die Spraydose. Und darum geht's halt eigentlich. Und ich fand das schon sehr interessant, dass man auch den Park einfach mal mehr gesehen hat. Ja. Du hast Achterbahnen gesehen, so wo ich mir denke, ja, wo war das alles im Film? Das ist doch ein ja. Freizeitpark ja. gewesen. Ja. Die Szene mit Achterbahn Ganze. wurde ja nochmal aufgegriffen dann in der Serie. Haben die eigentlich eins zu eins aus dem Spiel geklaut. Ja ja, ja, ja, nur jetzt ist es eine Serie, ist es ja dann Kanon. Ja, ja, ja aber ich meine, toll. weißt du, die fanden die Szene ist so geil im <lacht> das Spiel, dass die noch mal in die Serie gebaut haben. Hattest du die gut? Die Ach Achterbahn? Ja, nee, ich hätte das nicht gebraucht. Irgendwie. Im Film oder im Spiel jetzt? Beides. Also generell ja, die Achterbahn. das War schon okay, um, um halt ein Spiel daraus zu machen, aber weißt ähm, weiß, dass sowas Ähnliches, glaube ich, auch im Buch vorkommt. Mit, mit dieser Achterbahn. Also nicht, nicht, dass die jetzt so. Der muss ja im ersten. Ja, ja, aber nicht, dass die jetzt da so äh, mit so vielen Dinosauriern darauf reiten, aber ich glaube, die flüchten einmal. Oder, oder zumindest gibt es diesen Bereich. mit Ja, Alter okay. Der ja, Buch ist generell ähm, ein Kompendium. Das kannst du dir gerne mal ausleihen, wenn du mal Bock hast. Da siehst du mhm. sogar auch drin, wie der Jurassic Park hätte ursprünglich aussehen sollen und aber nicht umgesetzt werden, weil eben damals noch nicht die Mittel dazu zur Verfügung standen. Ich verstehe nicht, warum <lacht> nicht wollen, dass der Film länger geht. Welcher Film? Der dritte Teil? Okay. Ja, auf jeden Fall wollte ich, dass der länger geht. Der sollte doch länger das gehen ursprünglich. Ich weiß nicht, ob er uns damit meint oder die... So, du mein, die meinen wahrscheinlich die Prozenten. Äh, Weil der Film sollte ja länger gehen. Der sollte ursprünglich auch in Ägypten anfangen. Also der Film sollte eine ganz andere ja. Geschichte haben. Ja, ja, ja. Da hätte man ein bisschen was noch über den Spinosaurus erfahren, sozusagen. So man im ersten Teil was über den Raptor und den Skelett erfahren hatte, hätte. Der Spinosaurus man, ich, sollte ursprünglich ein. Ähm Baryonyx sein. Genau, genau der war halt bitter, zu klein zu und dann haben die ja im Film diesen Gag dann daraus gemacht, <lacht> ganz am Anfang. Da einen so. Gag mit Baryonyx? Ja, ja. ja, ja, aus. der langen Schnauze meinte doch Nicht dann, äh, mit dem Segel. Meinte. er. Genau, der. ja, ja. Ja, da haben wir's Worum geht es in Jurassic Park The Game? In Jurassic Park The Game geht es, wie Tobi schon gesagt hat, darum, dass... Ähm, das setzt an, das spielt zeitgleich mit dem ersten Film. Und es setzt äh, zeitlich genau da an, wo der Stromausfall stattfindet, wenn ist Nedry flüchtet. Und ähm, wir spielen eben, wie gesagt, zum einen, wir verspielen verschiedene Personen, weil verschiedene Gesichtspunkte auf diese, auf diese Stelle der Story in Jurassic Park spielen. Und wir spielen zum einen eben diese Söldnerin, die angeheuert wurde, Nedry zu finden, um ja, diese Dose stimmt. eben zu bekommen. Zusammen mit einem Team, nee, äh, mit einem Typen erstmal noch zusammen. Genau, sie sucht Nedry, genau, genau, nicht die Dose. Sie sucht Nedry erst ursprünglich Genau. Ähm, und wird dann eben auch überfallen von den Dilophosauriern. Auf der anderen Seite spielen wir ähm, Dr. Harding, zusammen mit seiner Tochter, die ihn gerade besucht auf der Insel. Und er ist der Pfleger unter anderem für die Triceratops. Jessica Harding. Ist sie Jessica? Ja. ja. Ähm, und mhm. spielen eben noch diese Sicht des Pflegers auf diese auf diese Geschehnisse. Und die, was wie eben diese aus Pflegersicht heraus, was eben auf der Insel passiert. Dann spielen wir noch, wir spielen glaube ich noch ein dritten Oscar, also, also wenn du Oscar noch, vergisst, man, Oscar ist der Typ, der den Velociraptor mit der Faust genau. auf die Käse haut. Dann spielen wir quasi vom zweiten Söldner-Team, was später kommt, noch ein ähm, Oscar. Oscar ja. Auf jeden Fall geht es dann so da, darum, dass diese, alle alle diese Personen so ein bisschen zusammenstreppen, aber was das, was diese Geschichte so gut macht, ist, dass das die ganzen Lücken schließt, wo ähm, was man eben im Film nicht zu sehen hat. Man trifft zum Beispiel da schon auf den Mosasaurier, der in dem, ähm, dem Aquarium ist, ganz am Ende. Das da Spiel. darf ich ganz kurz mit einem Wissen prahlen, das der Chat mir äh, erklärt hat. Schön, das ist ein Ichthyosaurus. Ne? Genau, das, ja. das, das Mosa ist wohl nur ein Überbegriff für mehrere, ja, Wasser, da gibt es wohl ja, mehr verschiedene ja, Tiere ja. von. Und das ist nicht derselbe, dasselbe Tier wie das, was wir auch in Jurassic World sehen. Auch ja. nicht das Gleiche. Das ist eine andere Art. Oder ich weiß nicht mehr, ob es dann Ichthyosaurus war oder sowas. Irgendwas sowas. Ich bin mal ganz kurz nur mal ein Bild ähm, für das Konzept, was ich dir eben gerade erzählt habe. So sollte der Jurassic Park, ich habe es hier auch mal für dich auf dem Bildschirm, laut dem Kompendium zuerst dargestellt werden ah, im Film. Okay. okay, Das sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Aber es sieht null aus wie ein Film. Das haben sie nicht hinbekommen. Ich habe gemeint, das, ja. gemein, das wäre zu viel ähm, an CGI-Technik gewesen. Ja, Die wussten ja. nicht, wie es umsetzen sollte. Ja. Ich finde es aber auch ein bisschen übertrieben, vielleicht. Ich auch ehrlich gesagt, das sieht schon mehr nach Jurassic World aus. Ähm, durch diese. Das sieht schon so futuristisch aus, irgendwie ein bisschen. Ja, ich, also die Brücke stört mich eigentlich ja. nur. Der Rest passt schon irgendwo, das steht ja. dann so rum. Aber, also. Ja. Gut, das, man kann jetzt sagen, das ist so nur der Besucherteil. Also, das sind jetzt nicht die Gehege oder so. Das, heißt, ja, ja. das ist jetzt der Teil, den quasi das Besucherzentrum, die Restaurants und der ganze Kram so. Genau, links das Besucherzentrum und Hotels. was da rechts ist, sind die Hotels tatsächlich. Genau. Ich habe das auch im Dings beschrieben. Im Kompendium, das sind ja. die Hoteldinger dinger da. Ja. Ja, Also ähm, ich kann auf jeden Fall ganz kurz zum Game nochmal sagen, ich finde es großartig, es schließt alle Lücken, zum ersten, äh, die der erste Teil noch vielleicht hatte. Ähm, man sieht auch sehr viele Szenen, die im Film vorkommen, quasi weitererzählt. Zum Beispiel nachdem der T-Rex mhm. ähm, dann in diesem in dieser in dem Besucherzentrum war wir finden wir treffen den quasi direkt genau da zeigt er gerade das Bild wir, wir treffen den quasi genau nachdem ähm, der Film geendet hat eigentlich noch im Besucherzentrum wie er gerade gerade herausgeht und die Grafik war für ein Spiel von 2013 oder wann das oder noch früher 11 oder so wann das rauskam ähm, war mhm. die unglaublich gut also besonders die Dinosaurier sehen also finde ich heute noch sehr gut und wenn ihr das noch nicht Kennt, dann schaut euch nämlich Manu äh, Brick, hat gerade empfohlen, dann schaut euch Tobi's Let's Play an. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, es passt das komplette Spiel ganz gut zusammen. Ich habe es komplett halt durchgespielt, ja. einfach. Ja, ja, klar, ja. Möglichst fehlerfrei. gar Fall. Gut ich habe so lange gebraucht, ganz am Anfang. Das fängt mhm. schon damit an, dass die Hauptfigur ja diesen, diesen, diesen Dschungel so durchcapped ja, mit ja. dem Messer. Du musst nichts weiter machen, als die Pfeiltasten drücken. Mhm. Ich habe das nicht geschissen okay. bekommen. Ewig lange hat das gedauert. Okay. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, dann freut euch drauf, weil das ist, als würdet ihr quasi nochmal einen vier Stunden lang Film gucken. Und das Spiel ist halt, wenn ja. ihr, ihr Telltale-Spiele ja. kennt, das ist halt ein, ein Story-Spiel, wo man eigentlich nur äh, Buttons drückt. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man das nicht selber spielt, sondern jemand anderem Zug. Hey, okay, was denkst du, was wäre, wenn wenn der Giga in Jurassic Park 1 wäre? Ähm, da wäre der Film langweilig, weil das Vier so langsam ist. Ja, nee, ich glaube halt einfach, dass er dann auch gefressen worden wäre vom T-Rex. Der Giga? Ja. Giga oder, oder, oder meint ihr anstatt des T-Rex? <lacht> ne, er auch stand, oder? auch? Ja, auch, ja. ja. Nee, da steht einfach nur, wenn der, wenn der Giga in Jurassic Park 1 wäre. Keine Ahnung. Ich glaube, dass aus rein logischer Sicht die den T-Rex gar nicht erst in den den... Ah, du machst den Trailer an. Nur ganz kurz mal so ja, nebenbei, ja, ohne genau. Ton, da kann man das, glaube ich, jetzt deckenlos laufen lassen. Ja. Das ist auf jeden Fall das Spiel Jurassic Park The Game. Genau. Und das geht von der Grafik her echt noch voll klar das heutzutage. Super, ne? Schon gut. krass. So ein altes Spiel. Was mich hier nur gestört hat, das nee, hat ja. oh, <lacht> Telltale hat das schon äh, besser gemacht, dass hier aber deine Entscheidung gar nicht so ja. wirklich entscheidungswürdig waren. Du hast immer die Entscheidung, entweder ich treffe eine richtige Entscheidung oder ich sterbe. Ja. Aber es war halt ja. erst ihr zweites Spiel. Wir hatten vorher noch Zurück in die Zukunft gemacht. War The Walking Dead nicht früher? Nee, Walking Dead kam danach. Ja? Ja. Walking Dead kam definitiv danach. Ja, was auch ihr bestes Spiel war. Also so von der Mechanik und allem mehr. Das spiele ich am liebsten, wegen weil es einfach super viel Spaß macht und ich Jurassic Park liebe. Uh, Walking Dead, der erste war. Ja, schon erste geil, ja. Ich habe die zweite auch nicht mehr gezockt. Und Wolf Among Us. dem Let's, Ta Let's Play von Toby. Oder Tracy. Jessica, ja einmal vom T-Rex. Ah! Ja, aber nur damit ihr das seht. Ah. Das <lacht> Wurde sie bei mir gesnackt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn sie da hängt, kann sie gesnackt werden. Ja genau, ich glaube, das war auch der Moment, ja, da habe ja, ich irgendwas ja. nicht gedrückt. Aber das Ding ist halt, du guckst dann immer so, das sind ja fast alles nur Sequenzen, die du da guckst. ne mhm. So. Und dann vergisst du manchmal einfach, dass das während den Sequenzen deine Aufmerksamkeit erfordert. Ja. Weißt du, da gucke ich manchmal einfach dann so da und dann, oh, merke ich dann, da muss <lacht> ja was gemacht werden. Was ich auch gut finde hier, der Giga war in Jurassic World 1, er wurde nur im Film nicht gezeigt. <lacht> ja, natürlich. Absolute Colin-Trevor-Antwort. Ja. Super. Dinosaurus war auch in Jurassic Park 1. Ja. Aber ja. du siehst mal ganz kurz seinen linken Fuß von hinten. Ja, der ist halt im Gras versteckt. Der ist hinter der Mauer. Ja, der konnte sich auch tarnen. Das habt ihr nur im Film nicht gesehen. Ja, also du so kannst so dir das so zurechtschneiden, ja. die, ganzen, die ganzen Kram, ey. die ja. müsst das zeigen, nicht erzählen, zeigen. Jurassic World, das gefallene Königreich, ist mein Lieblings Szene, wo der Indoraptor sich mit Blue anlegt. Das Dach über die Ja. Der Indoraptor war auch echt nicht das Problem an Jurassic World, das gefallene Königreich. Der ganze, die ganze zweite Hälfte fand ich sogar gar nicht mal so extrem nee, schlecht. Ich fand nee. die erste Hälfte so Kacke ja, mit genau. dem Vulkan, lass uns, der lass uns explodiert. Gleich reden, ja. Wenn dazu kommen. Ach so, Moment, ja, was haben wir denn jetzt? geht jetzt mal nächstes? weiter. Also The Game, schaut euch das Let's Play an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und für alle, die es kennen, die wissen, dass es nicht mehr. Okay. Kann. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem vergessenen Spiel. Das müssen wir ganz kurz reinbringen. Da bin ich Auch gespannt jetzt. Weil dieses vergessene Spiel ist tatsächlich der Ursprung von Jurassic World, wie wir es kennen. Wenn Jurassic gespannt, World 1, 2 und 3 hätte es ursprünglich als Film überhaupt nicht geben sollen. Ähm, ich hoffe, ich finde es jetzt aber auch. Ach Gott, ey. Also ich kenne viele Jurassic Park Spiele und World Spiele, aber was Tobi da jetzt auskramt, keine Ahnung. Ich habe das, hab das schon mal irgendwo gezeigt gehabt. Ich wüsste aber nicht mehr, wo ich die Datei hinterlegt habe auf meinem Rechner. Ah, Warte, also der Moser aus dem, aus dem Game war ein Philosaurus. Hat hier Rocker 88 geschrieben. Ein was für um, ein Saurus? Ein Tylosaurus. Ein ja. Tylosaurus. Da ist es. Der Pitch-Trailer. Okay. So. Denn... ist mal der Doktor aufgespießt worden. Oh, also wahrscheinlich aufgespießt worden. Ah, der nee, steht auch da. Okay. Aufgesp aufgespießt. Aber er meint aufgespießt natürlich. Ja. Um, Könnt um, ihr mir aufhören, als zu petzen jetzt, was bei mir um. passiert ist? Also was sehe ich einen richtig guten Run-Guide. Klappe, ey. <lacht> ich hab's durchgespielt. Ach, ich bin auch tausendmal gestorben, was soll ich Ihnen sagen? Welches Jurassic Park Oper Operation Genesis? Das Parkaufbauspiel. Nee, nee, aber die Frage verstehe ich nicht. Welches Jurassic Park Operation Genesis? Es gibt nur eins. Ja, es gibt <lacht> eins und dann gibt's halt die Evolution, die Worlds. Ja. Was halt quasi eigentlich zwei und drei sind, aber ja. halt anders heißen. Aber Operation Genesis war geil. Ein super Spiel. Also, zeig mal ein, ein, So. Ein, ein, Hintergrund hinter diesem Teaser, ich zeige ihn euch erstmal. Das ist ein Teaser, der kam raus, bevor, Teemo schon raus. schon lange bevor Fall. überhaupt Jurassic World auch nur ansatzweise angekündigt wurde. Ich kann ich mal nebenbei laufen lassen. Ich werde ihn jetzt hier nicht in groß zeigen, aus Gründen, weil YouTube da sehr empfindlich ist. Kennst du noch gar nicht? Nee, noch nie gesehen. Bin gerade super gespannt. Und das ist wirklich offiziell? Ja. Okay du auch gleich und wer hat den gemacht und für, für was? Also dieser Teaser, mhm. dieser Teaser ist ursprünglich vom selben Macher wie auch ähm, Jurassic Park Trespasser gewesen. Okay. So, Jurassic Park Trespasser ist ein Spiel, das ursprünglich Jurassic Park 2 fortsetzen sollte. Das sollte sich im Kanon eingliedern. Wurde aber eben dann verworfen. Danach hat dann derselbe Produzent sich aber gedacht, er macht jetzt eine Fortsetzung zu Jurassic Park 3, nennt das Ganze Jurassic World und macht daraus aber ein Videospiel. Was ist das hier? Das ist der Teaser dazu, zu dem Videospiel. Das ist kein Teaser zum Film. Ähm, der kam bei den Fans oder zumindest bei, dem, bei der Zuschauergruppe, die den gesehen hat, so gut an, dass Universal gesagt hat, nee, wir nehmen jetzt den Namen und die Idee dahinter und machen daraus Filme. Das heißt, der Mann, der wieder ein Videospiel machen wollte zum Jurassic Franchise, hat wieder kein Videospiel dazu machen können. Ähm, traurige Geschichte eigentlich, aber finde ich sehr interessant. Und hier siehst du jetzt auch mal, ähm, das war das ursprüngliche Logo dafür gewesen. Mhm. Dass hier auch schon eine Figur, die schon sehr nach Owen aussieht, geplant. Ja, war, scheinbar. Ein T-Rex und hier haben wir sogar den aus Jurassic World Dominion, den, den, den ähm, Iro-Raptor. Oh ja. Mit dabei. Ja. So, und das halten halt sehr viele für einen ursprünglichen Teaser zu Jurassic World, zu den Filmen. Mhm. Ist aber falsch. Das sollte ein Spiel werden. Das nach Jurassic Park 3 angesetzt hätte. Und das Spiel hätte auch dann direkt damit angefangen, dass Dinosaurier an Land gewesen wären. quasi mhm. Wie man es auch hier dann sieht. Ist aber eben nie rausgekommen, weil dann eben die Filme gekommen sind. So. Das okay. ist einfach nur mal so als Nebengeflecht. Oh, ich habe das nee, gelesen und fand gehört. das sehr interessant. Super interessant. Ist mir komplett neu. Auch den Nein. Teaser habe ich noch nie gesehen sehr nach 2000ern aus, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Ja. Der wird auch erst vor neun Jahren hochgeladen. Ja, ja. ja. Kommt noch Jurassic Park 4? Nein. Also, also ob das nochmal zum Park zurückgeht, glaube ich nicht. Nee, also, Jurassic Park so als Reboot 4. oder so. Ja, Jurassic Park 4, du, du hast ja eine riesen Zeitspanne zwischen Teil 3 und Jurassic World. Theoretisch ja. könnte man da noch was reinklatschen, aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass die nächsten Jurassic-Filme auch nicht mehr World heißen, die werden Jurassic Era heißen oder irgendwas ganz anderes. Hast mhm. also, du, ähm, ähm, hier Daniel meinte mit diesem, welches Jurassic World meinte er, ähm, das vergessene Spiel Operation Genesis gewesen wäre. Nee, Aber nee. Ähm, das gab's ja. ja, ja genau. Das gab's ja. Genau. Operation Genesis für die PlayStation 2 war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das hat mega Spaß gemacht. Ja. Oh, du hast ein Let's Play zu Evolution 2 gemacht? Und da habe ich die Story durchgezockt, ja. Mit Breakdance nen den Okay. Kann ich dir mal ich ganz schlecht. kurz zeigen. Okay. Das war einfach nur ein Spielfehler, den aber komischerweise also das Spiel immer, ja, immer okay. hatte, wenn der Allosaurus in diese, hast du das Spiel gespielt? Ja, ja. Wenn du den in diese Heilungsstation zum Arzt quasi mhm. gebracht hast. Das muss doch jeder, damit es alle sehen. Ich, achso, ich kann ja auch hier auch meine, ich habe das als Short ja. nämlich mal hochgeladen. Okay. Ähm, wie machen wir machen das jetzt zum Schluss. Ja. Da ja, kann ich auf meine Shorts zugreifen. Nico, du bist ja echt ein Fuchs. Absolut. Ich habe YouTube schon durchgespielt. Ich bin schon bei, keine Ahnung, Twitch 2 oder so. Wo habe ich denn das? Naja, wenn Tobi sucht. Bella, ähm, ähm, äh, Mädel, ich hoffe, ich spreche euch immer richtig aus. Wenn nicht, tut es mir echt immer jedes Mal leid. Sagt, dass sie jetzt ins Bett muss. Und ähm, auch dir wünschen wir natürlich. Gute Nacht Schlafgut. auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten dich behalten bis. Einmal nicht genug, dass du nicht wach bleiben wolltest. Tut mir leid. Aber. Das kannst ja. du auf mich schieben. Das ist, oh. Wegen deiner Schuld. Da also setzt sich auch so furchtbarer Gäste ein. <lacht> das schon auch wieder. Ja. So, da habe ich einfach mal ein. Ähm, Tut mir leid, dass ich nicht Sebastian von Film jetzt bin. Nee, Start. Filmstart. Jedenfalls war das äh, bei Rocket Beans. ist das ey. So, das ist auf jeden Fall der Bug gewesen. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Das ist der Allosaurus, wie er eben in, in, in dem Kurzfilm Battle at Big Rock mhm. vorgestellt wird. Und das ist bei mir passiert. <lacht> als ich das Spiel <lacht> gespielt Boah, das habe. Ist ja genial. <lacht> wow. Ja. Gebt er noch? <lacht> das war auf jeden Fall der, der Allosaurus-Bug, der hier eben erwähnt wurde. Ja. Guten Nacht, Christina. Ah nee, du hast wahrscheinlich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Christina der anderen äh, gute Nacht gesagt hat. Bella mädel war Egal. Allosaurus ist dein Lieblingssaurier, Jesus. Jetzt hast du uns vorhin einmal verarscht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du das ernst meinst, aber ich glaube schon. Allosaurus ist auch einer meiner Lieblingssaurier. Vielleicht das war das geil. kein Witz mit den, mit den Heuerschrecken. Meinst du? Ich meine, die brennen und leuchten im Dunkeln. Ja. Das ist schon cool, irgendwo. Absolut. Ja. Im richtigen Aggregatzustand ist das nicht verkehrt, glaube ja, ich. Ja, natürlich. Ah, sie hat lange gearbeitet. War auch nur ein Witz, gell? Also, <lacht> nur, ich wollte nur lustig sein. Manchmal klappt mir das. Ja, Nico ist generell nicht lustig. Genau, meistens <lacht> klappt das nicht. Aber ja, gute Nacht. Jetzt muss ich mal, wie kriege ich denn den weg? Cool, Zappel, dass, dass du echt weg. zu lange dabei warst. Oh, Zappelsaurus weg. Okay. Also Zappelsaurus weg. Äh, wo geht's jetzt denn hier weiter? Ich gucke auf die Liste, Sekunde. Guck mal auf die Liste. Wir sind bei dem Spiel jetzt durch. Ja. Da gibt's auch nicht mehr dazu zu sagen, das Spiel kam nie raus, wird auch nie rauskommen. Ähm. ähm. Manu, Rick hat auch übrigens das komplette ähm, Let's Play geschaut von deinem Jurassic Evolution. Das war bestimmt, ups, Teile, oder? Oh, das freut mich nicht. Ich habe das, glaube ich, sogar in einem riesen Part hochgeladen. Kann das sein? so sechs Stunden, glaube ich, in einem Part. Ich, so cool. ich habe auch das Jurassic World ähm, Aftermath, mhm. den kommen wir auch noch, habe ich auch in zwei Parts hochgeladen. Heftiger. Weil ich habe zuerst 13 Stunden auf YouTube hochgeladen. YouTube lädt das Video wirklich erst bis zum Ende hoch, stundenlang, um dir danach zu sagen, das ist zu, das lang. Ist zu lang. Das ist der Hammer, ja. einfach, ey. Heftig. So. Was mit ähm, den Heuschrecken rein. Ja, klar kennen wir die Geschichte von Big L, hast du auch gesehen, Natürlich, ja. Big L, der ähm, Allosaurus. Ja. Die ähm, bbc Dinosaur, als Dinosaurier, die Welt beherrscht, wie das nochmal. Reich der Giganten? Reich der Giganten, genau. Das Geheimnis von Big L heißt ja. das. Ja. ja, das war cool. Gut, müssen wir jetzt hier nicht zeigen, übrigens nee. sehe ich gerade, dass man Big Earl auch einfach in Jurassic World Evolution 2 klonen kann. Ah, geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist wahrscheinlich ein Mod. Ja. Ich bin dran, an einem Drehbuch zu schreiben, was alle offenen Fragen, die Tobi hier auf seinem Kanal uns erklärt hat, und mir so eine sehr gute Idee gegeben hat. Zu einem kompletten Ende. Also da will jemand ein Buch aus deinen Ideen schreiben, Tobi. Was sagst du dazu? Sehr geil. Aus welchem Film denn? Meinst du jetzt generell aus Jurassic Park oder meinst du aus Jurassic Park 3? Weil Jurassic Park 3 habe ich ja wirklich sehr viele Videos auf dem Kanal gemacht, weil der halt so viele Fragen aufwirft. Das muss er dir gleich beantworten, der Daniel. Wollen um, wir einfach mal jetzt zu Jurassic World übertritschen. Ja, noch die, die drei Kommentare noch. Ihr vermisst nämlich jemand Oscar. Ähm, ach so, ja, auch ich habe Oscar vergessen. Der Daniel meint das übrigens ernst, gell, der ist auf Seite 8. Ey, das finde ich echt super das cool. Das ist super geil. Das ist echt super Ganz geil. Im ernst. Würde ich gerne mal reinlesen, wenn du ja. das erlauben er, er, würdest. er bietet es dir gerade an. Supergeil. Ja. Kann man auch gerne ja. mal hier äh, auf YouTube ein bisschen bequatschen, was genau. du da machst. Ich muss immer öfter wieder genau. Also, ich, du schickst ihm einfach. Ich sag dir mal kurz seine Privatadresse. Also, der <lacht> Tobi wohnt. Ich <lacht> hab's vergessen. <lacht> Und nee. ihr bald woanders. Ja, das sowieso. So. Und hier haben wir jetzt ein Bild von Oscar, der dem Velociraptor mit einem Messer einfach mal die Augen oder das Auge. Genau. Und damit gehen wir mal weg von, zu dem, von dem Spiel und hin zu Jurassic World, glaube ich jetzt, oder? Ja, hier der, der Wechsel. Ja, gut. was wolltest du noch weiter über das Spiel Ach, Ich wollte einfach nur sagen, dass das Spiel aber auch ein Logikfehler drin hat. Ja, natürlich. Das ist <lacht> ein Spiel von Telltale, die haben alle Ja. Aber es ist trotzdem ein, wie ein cooler Film, meiner Meinung nach. Ja. Und es erzählt... Es, natürlich braucht man das für die Geschichte nicht, aber ich finde trotzdem, dass das Spiel der Geschichte mehr Fleisch dazu gibt als Jurassic Park 3. Und Jurassic meine, World. Ja. Oder Jurassic, Jurassic World. Nein. Ach. Gut, kommen wir jetzt mal zu Jurassic World. Gute Überleitung, ja. Nico. Ja, so. ich bin Überleitungsmeister. Also, weißt du noch, als wir damals aus dem Kino gekommen sind? Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, da fand ich den Film ja schon ziemlich gut. Ja. Du bist draußen hast gesagt, geht so. Mm haben mich ja. wieder alle gehatet, weil ich dann immer der bin, der so viel Kritik übt danach. Ja, weil es nervt halt aber auch. Ja. Ich hasse es, wenn Leute einfach sagen, The Jurassic World ist nicht gut. Das habe ich auch gar nicht gesagt. <lacht> aber damals. ich mag das doch selber ständig. Ich habe damals gesagt, dass ich... Ich weiß noch genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich fand, der Film hat echt viele Probleme, aber das Ende war geil. Auch wenn ich heute sagen würde, das Ende, ist das Ende ist nicht geil. Aber es hat im Kino so viel Spaß gemacht. Das, das, Spaß es gemacht. Das ja. nehme ich dem Film nicht weg, weil es hat Spaß gemacht, wie dann dieses, dieses Battle war. Aber ich weiß, dass ich damals schon, das sage ich jetzt seit wie alt ist der Film? Zehn Jahre? Oder acht? Oder neun? sage ich immer wieder das Gleiche, dass, dass ich das so albern finde, wenn der T-Rex und der Raptor sich dann anschauen, also Blue und Rexy, und die sich anschauen und es einfach nur noch fehlt, dass die sich so eine, so eine T-Rex-artige Bro-Fist geben. <lacht> ja. So, ey. Wir sind, wir sind doch Bros hier und jetzt gehst du deiner Wege und ich geh meiner Wege. Und der T-Rex guckt auch so ganz niedlich dann in ja, die Kamera. Ja, das das Bild, das Bild. Das, ich nicht das ist einfach, ich zeigen. das ist einfach too much. So, so sind Tiere nicht. Auch äh, Tiere, die mit mit ähm, Amphibien-DNA geklont werden, sind so nicht. Das, das bezweifle ich einfach. Das funktioniert. <lacht> ja, bezweifle halt mal. Ja, ja, das ist ja passiert ne, Im, im offiziellen Kanon. Ja, aber ja passiert. natürlich. So. Aber das ist nicht, nicht cool. Nennen wir sie auch Rexy schön, damit es auch süß ist. Er äh, äh, äh, schickt dir aber eine E-Mail Beziehungsweise du musst ihm dann eine E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse. Dropbox oder so. Damit er dir die Seiten schenkt. Ähm, ja. Das macht ihr später mal ab. Schreibt mir mal bei Instagram am besten eine Privatnachricht. Das wäre super, wenn das funktionieren würde. So, ich habe jetzt diesen Blick nicht vom Rexy da, Mann. Auf jeden Fall auch ein schönes Bild. Also, wir fangen mal weiter hinten an. Jurassic World als der erste Trailer rausgekommen ist. Sie sind ein paar Jahre vergangen zu Jurassic Park 3? Was? Ja, sorry, ich habe gerade mal einen Kommentar Kommentare gelesen. Ich möchte auch für die Community da sein. Yeah, Deine yeah, Community. Du musst, du musst, ja, ja, ja. Deine Community. Ja, du sei ja an Hängen meinen Lippen. Ja, wenn ich mach mit dir ich ja <lacht> so, warst du auch so unterwältigt vom ersten Trailer zu Jurassic World? Weißt du das noch? Ich kann mich an den. Aber wahrscheinlich nicht. Ich Aber ich hatte schon Bock drauf damals. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich enttäuscht war vom Trailer. Weil ich weiß nämlich noch, wo ich den Trailer zum allerersten Mal, den allerersten Trailer, mhm. wo sie dann auch anfangen, der Park ist jetzt geöffnet und sowas, mhm. da habe ich auf jeden Fall mir schon gedacht, das sieht aber alles sehr künstlich aus. Okay. Das weiß ich nämlich noch. Auch wo du dann zum allerersten Mal siehst, wie ein, was war es denn gewesen, ich glaube ein Triceratops neben dieser Gyrosphäre herläuft. Mhm. Da hast du einfach dir nur gedacht, Moment, das sah doch mal besser aus. Mhm. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Dass ich da ein bisschen skeptisch wurde. Ja. Also ich weiß, dass ich aus dem Film rausgegangen bin und gesagt habe, weil was mich was mich im, Vor, im Vorfeld immer interessiert hat, war, gab Practical Effects in dem Film. Und ich habe das auch immer wieder gegoogelt und irgendwann kam dann auch von Colin Trevor die Antwort, der dann sagt, ja, wir haben Practical Effects in dem Film. Einen. Wir haben, ähm, jetzt fällt mir die Firma nicht ein, aber bei den ersten drei Filmen, ein kurzes Shoutout an Stan Winston, einer der besten äh, Effektemacher und Creature-Designer in ganz Hollywood gewesen. Hat das Alien designt, hat Predator designt, hat alle Dinosaurier im, im Jurassic Park gebaut. Also er und seine Firma, die Stan Winston ähm, Productions. Äh, wie Stan Winston, Winston. ist eben. Genau. Okay. Ist dann, ist, hätte auch Jurassic World gemacht, mhm. ist aber schon vorher gestorben leider. Ich glaube 2009 oder so. Ähm, also ähm, Rest in Peace Stan Winston. Und seine Firma wurde dann umbenannt und hat dann auch die Practical Effects für den Film gemacht. Die, mir fällt es gerade nicht ein, wie sie jetzt hießen. Auch was. Nee, aber ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat diese Firma jetzt auch die Practical Effects für den Film gemacht. Du meinst, ich, die Firma fällt dir nicht ein? Ja, der Name ja, der Firma, nachdem dem Winston gestorben ist, fällt mir jetzt gar nicht ein. Du hast da okay. auch ein Wasser stehen, gell? Ja, vielen Dank. Du willst du auch nur noch mal die Klappe halten? Nee, nee, nee, ich, nee, ich und ich dachte, geil, in dem Film gibt es Practical Effects. Und es war zu einer Zeit, wo Practical Effects ja schon so ein bisschen gestorben waren, weil diese ganzen Marvel-Filme schon rauskamen. Zumindest die ersten, war ja alles Phase 1 zu der Zeit. Und, ähm, und die schon im Kino sehr dafür gesorgt haben, dass CGI extrem übernimmt und Practical Effects nach und nach verschwinden. Und dann dachte ich, als ich den Film gesehen habe, wo waren die denn jetzt? Wo, wo ist denn hier bitte jetzt mal was animiert? Äh, animatronisch. Wo, wo ist denn bitte mal ein animierter äh, animatronischer T-Rex gewesen und wo waren überhaupt anim animatronische saurier ja. Da habe ich festgestellt, ja gut, die waren zwei Szenen und die waren beide belanglos. Es war einmal dieser Dino der Patosaurus. Ähm, ja. Da die waren es, äh, die, die waren ja. ja. Aber ganz kurz mal dazu: belanglos ja. war das gar nicht. Es war wieder so ein Meta-Ding. Mhm dass der Moment, in dem Claire aufhört, die Dinosaurier Produkte zu nennen, mhm. ist der Moment, in dem sie dann wirklich auf einmal eine echte animatronische Puppe ja. in der Hand hält und auch noch dann wirklich sagt, oder sich zumindest dann irgendwie denkt, ähm, also sie wundert sich, dass es auf einmal echte ja. Lebewesen sind und gar keine Produkte. Es ja. wird sogar am Anfang nochmal gesagt von Laurie, der Typ mit dem Jurassic Park T-Shirt, mhm. der einfach wirklich wortwörtlich in die Kamera sagt, ja im Jurassic Park da war alles noch so authentisch und so echt und hier ja. ist alles so Unecht. und ich denke mir halt bei sowas, ey, ich mag das nicht, wenn du mir jetzt ins Gesicht sagst, ich weiß, dass dieser Film nicht so geil ist wie die anderen Filme. Mhm. Da fehlt mir so das Vertrauen in den eigenen Filmen. Ja. Aber der Apatosaurus ja war auf jeden Fall so ein auch so ein Meta-Ding. Ab da ja. hat Claire aufgehört, Produkte zu orientieren ja. zu sagen. Ja. Weil, und ich ja. muss ehrlich sagen, das war voll der Practical Effect und ich, <lacht> und der sah nicht gut aus der Apatosaurus. Aber ich finde äh, auch das sind seine Meinung, auch Rexys CGI war teilweise echt nicht gut. Ich habe hier ein Bild von Rexy ganz kurz mal eingeblendet. Nico, ja. Du siehst es gerade nicht, ich zeig's ja. dir. Das ist mein Problem, pass auf. Guck dir mal an, wie realistisch der im ersten Teil aussieht. <lacht> Eins, zwei, ja. drei und Dominion. Ganz unten rechts, warum muss er jetzt auf einmal süß sein? Ja, der sieht aus wie ein Welpe. Ja, ja. Obwohl er viel älter ist. Dieser treue Blick, so dieses, oh, ich ja. mache dir nichts. Wir haben ja gerade zusammen gekämpft. Der ist komplett vermenschlicht. Hier ich wurde auch. eben gerade auch geschrieben, Rexys Blick in Jurassic World hat also gewisse Disney-Vibes. Mhm. Finde ich auch. Ich habe auch, ey, wenn du mir erzählen würdest, dass... Total. Jurassic von Disney gekauft worden wäre, ehrlich gesagt, das sehe ich auch. So, ja. Das nehme ich, kaufe ich dir ab. Ja, total. Wir gehen zurück zum Apatosaurus-Kopf. Ja, also er hat jetzt eine Nachricht. auf ihn. Sehr schön, freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, auch Christina geht jetzt schlafen und schaut morgen weiter. Okay, alles klar. Dann gute Nacht. schlaf gut, gute Nacht. Christina. Schön, dass du dabei warst. Ja, ähm, ja die Disney-Websoft. CGI funktioniert im Dunkeln, am besten bin ich total deiner Meinung. Um, deswegen funktioniert es halt in Jurassic Park 1 noch so gut. Äh, ja, auf jeden Fall, Jurassic World wollen wir mal eins, okay? Ich, warte, warte, warte. Ja. Nein, ich muss das ganz kurz <lacht> Das ist einfach furchtbar. Äh, okay, Moment. Wie sucht Alberne Bilder auf. Das sind, keine, das sind Bilder aus dem Film. Nein, das ist ja noch geiler. Das sind keine okay. Bilder aus dem Film. Das sind. Das sah im Film schon schlecht aus, aber das ist ja noch schlimmer. Moment, ich kann es nicht speichern aus irgendwelchen Gründen. Klubiose Gründe, ich bin, Moment, ich, wir müssen das aber sehen. Es sieht gar nicht so scheiße aus, aber. Es sieht im Film schon aus. Hast du jetzt nämlich das, andere, das bessere Bild genommen? Ja, das andere ging ja nicht. Ja. So. Achtung, nicht, nicht erschrecken jetzt gleich, nicht erschrecken, das ist, Das sieht ver, verblüffend echt aus, aber das ist nicht echt. Nicht erschrecken jetzt, bitte. Ja. Das ist kein echter Kopf, den ihr hier seht. Ja. Aber auch wirklich nur das nachgebaut, was wirklich für die Kamera ja, gebraucht ja, wurde. Ne? Einfach minimale An Anforderungen. Und ja, Rexy ist da selber T-Rex wie im ersten Teil, lieber Herr Jesus. Und, ähm, genau. Hier auch der, der Wald. Im ersten der, Teil hatte sie noch keinen Namen, weil ich weiß. Der, der, war der im, Im Buch wurde sie wohl auch Rexy genannt. Im Kann Buch sein. haben wir ja, Auf ja. jeden Fall, ähm, der Dschungel sieht hier auch echter aus auf dem Bild als später im fertigen Film. Ja. Auch so ein Ding, dass Filme immer meinen, sie müssten wie so ein Hochglanzfilter ja, über alles ja, drüber klatschen. Ja, ja. Ich bin auch bei der Hobbit sehr ja. übel aufgestoßen. Ja, der Film hat <lacht> allein schon das Problem, dass er digital gedreht wurde und nicht analog, aber das ist ein Problem der heutigen Zeit. Filme werden halt heute fast alle digital gedreht und nicht auf Film. Warum eigentlich? Weil halt es schneller geht einfach. Weil es halt viel einfacher zum Bearbeiten ja. ist. Weil überlegen, auf einem digitalen Medium kannst du alles machen. In einem Film, den musst du erst digitalisieren, wenn du was verkackt hast. Filmrollen sind sauteuer. Und ähm, Filmkameras sind schwer und eine Negativrolle drin ist. Ja. Also dann für den ähm, Kameramann natürlich viel einfacher, Dinge mal zu tragen, ja. als so eine Hand. Also so eine Handheld-Kamera ist Natürlich, ja. viel ja, natürlich ja. sind das keine handheld -Kameras. Sie haben diese fetten uh, Red Nines oder so Apparate. Aber trotzdem, ist es natürlich viel einfacher. Und digital hast du schnell, kannst du die, die, die ähm, Dollys, das sind die Tagesaufnahmen. Kannst du dir ja direkt in den Computer stecken und kannst sie dir arbeiten. anschauen, wohingegen, als Regisseur, wohingegen, <lacht> und gucken, ob was, was raus geworden ist, wohingegen der Film erstmal abgespielt wird, ja. muss entwickelt werden, muss geschnitten werden, du kannst dich hin und her spulen. Ja, gut, er macht so viel, ja, ja verstehe schon. Also es macht es einfacher, aber es, macht, es nimmt halt auch den Film raus. Ja. Wenn es leichter ist, es halt immer angenehmer für die Leute, ja. ich ich das maßnah zu produzieren. auf YouTube auch Filme, auf Filmrollen produzieren. Ja, das wäre schon, wär schon scheiße. Ja. Ähm, Bild 2 und 3 war aber nicht Rexy, das ist richtig, aber trotz allem muss ich sagen, dass die t rex halt damals noch eine Gefahr dargestellt haben. Rexy war noch nicht so der Held der Geschichte, der mhm. immer alle rettet. Ähm, ja, Ende dann schon, aber das war eher aus dem Zufall. Ja. Ja. ja, ist Rexy's echter Name nicht Roberta? Doch, der richtige Name ist Roberta gewesen im Buch, aber Rexy Ach. wurde dann dazu gedichtet. Übrigens auch die beiden T-Rex aus The Lost World, heißen ja Buck und Doe, hm, das sind ja die Namen von ja. denen. Und der Name Doe ist aber nicht offiziell. Das heißt, oh. der Bug ist der richtige Name und Bugs heißt so viel wie Bock. Mhm. Das sagt man bei, ähm, bei, bei Wild, bei Hirschen. Mhm. Und da haben dann die Fans einfach gesagt: Gut, wenn das der Bock ist, dann ist das auf jeden Fall dann die Hirschkuh mhm. und das ist dann eben Doe. So kam der Name Bock ah, und Buck okay. zustande. Krass, ich weiß noch nicht. Okay, jetzt oh, äh. mal mit Jurassic World äh, reden über den Film an sich. Was S war denn gut an Jurassic World? Ey, ich ich, ich mochte den. In Dominus Rex an sich, mhm. nicht wie er ausgebrochen war. Ähm, ich mochte aber das Tier an sich. Ich weiß nämlich noch, wie wir damals bei dir gesessen haben. Da war Jurassic World gerade erst angekündigt gewesen und wir haben uns da so ein paar Sachen bei dir angeschaut. Da kam dann raus, es gibt jetzt einen genhybriden Dinosaurier, der zum Teil Oktopus ist. Und da hast du mir damals ein Bild gezeigt von einem Dino, der so ein Oktopus als Gesicht hatte. Weißt du das noch? Ja. Du hast dir nur gesagt, wenn das sowas bei rauskommt, finde ich das nicht gut. Ja. Ähm, dann haben wir den ersten Trailer gesehen. Und im Trailer siehst du auch, wie dann so eine Person nach hinten gezogen wird. Mhm. Da hast du noch gesagt, das ist auf jeden Fall ein Tentakel. Mhm. Der wurde gerade gepackt, nach hinten gezogen. Ja. Deswegen war ich sehr froh, dass der Indominus Rex so war, wie er halt ja. war. Ich mochte diese Tarnfähigkeit, mhm. dass die wirklich nur ganz dezent vorgekommen ist. Ja. Ein einziges Mal. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm ich finde den Park inzwischen gar nicht mehr so öde. So Im Film finde ich einfach, wurde er nicht so schön dargestellt, wie er hätte sein sollen, meiner Meinung nach, weil du eben auch nur diese eine Straße siehst, weißt du, vom mhm. Park. Ähm, inzwischen finde ich den auch ganz cool. Ich verstehe zwar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass die, die Lagune direkt vor die Einkaufspassage zu packen und dann zu sagen, naja, da ist ja so ein Mini-Zaun, da wird mhm. das Tier schon nicht drüber springen können. Das ähm, der, ja, wie gesagt, der Film macht halt Spaß. Das ist so das, was du auch gesagt hast, der Film ja. macht schon Spaß. Und man kann, ich, ich mochte auch die Raptoren-Sache, dass die Raptoren mhm. da trainiert werden, das mögen viele ja nicht. Nee. Ich finde, das ist eine Sache, ja, ey, mal was Neues halt. Ja. Du kannst auch Tiere und sowas zähmen und irgendwie trainieren. Das stimmt. Ach, aber halt, ey. Ach, die, mehr, weiß ich nicht. Die, das, das war jetzt ein, so goofy. Das, das, nicht, ne? Ja, wie gesagt, es gibt Dinosaurier wurden zu Vögeln okay. und Vögel sind unter anderem Raben, halt, wie gesagt, könnten, können so ziemlich mit die intelligentesten Tiere der Welt sein. Aber, nee, die waren einfach menschlich. Das waren, die haben in Prozessen gedacht, wie nur hm. Menschen denken. So, also, ja, da war Verhandlungsgeschick in den ihren in in Überlegungen. Und das hat im dritten Teil schon nicht gepasst. Und ich finde, in dem Film ist es noch mehr aufgefallen, weil die Menschen so sehr mit ihnen interagieren. Ähm, es war so, Aus denen wurde eine Mischung aus Hund und, ähm, weiß ich nicht, Löwe gemacht. Ja, weil die müssen jetzt auf einmal auch eigene Charaktere sein. Das, ja. war, das hat der liebe Yves mal so schön gesagt, Moviepilot, dass das so das Ding ist, wenn man sich einfach jetzt dazu entschieden hat, Raptoren müssen eigene Charaktere im Film bilden. Das heißt, die haben eine eigene Charakterisierung. Blue hm. muss so und so ticken. Ja. Ich habe mal ein Video über das ganze Squad gemacht. Es gibt wirklich Ausarbeitung. Das Delta war so und so drauf. Mhm. Charlie war so und so drauf. Gab's mhm. halt früher nicht. Früher hast ja. du die Raptoren da gehabt. Das ist männlich, das ist weiblich. Genau. Die drei und dritten Teil hat dann schlimmstenfalls ja das war's. Jetzt haben die alle eigene Charakterisierungen ja. bekommen. Es waren Rudeltiere, die halt im Rudel funktioniert haben und äh, eine <lacht> Rudelpersönlichkeit eben auch hatten. So wie Wölfe. Natürlich hat jeder Wolf ähm, eine eigene Persönlichkeit, aber in einem Rudel funktionieren die nun mal relativ gleichförmig, weil sie gleichförmig funktionieren müssen. Ja. Und ähm, ja, das war, im, im Jurassic World haben sie versucht ein neues Rudel daraus zu machen, in dem ein Mensch mit integriert ist, der ähm, oder zwei sogar, ähm, bei der Oma C ja nur so ein bisschen. Ja, ohne ähm, so das Alpha gewesen. Genau. Hm. Ähm, und vielleicht hat sich dadurch dieses Rudelverhalten ein bisschen geändert. Aber ich weiß nicht. Product Placement äh, in Jurassic World war auf jeden Fall too much. Ja, sehe ich genauso. Und Dominus sein CGI war besser als das von Rexy. Finde ich auch. Ja, das stimmt schon, ja. ähm, Auf jeden Fall, ja, die Raptoren haben mir persönlich auch vom Design her schon keinen Spaß gemacht, weil die hatten so rally streifen ja, und so. Ja, das ja, ja. Das aber ist das, ganz komisch. das fand ich aber auch ganz cool, dass du dann zumindest in Jurassic World 2, wird das dann auch noch erwähnt, dass der Indominus Rex eben so gezüchtet wurde, weil das eben ähm, für die, also mit dem Design gezüchtet wurde, mhm. weil das für die Käufer ja. ansprechender ist. Das macht schon Sinn, wenn man überlegt, dass die Velociraptoren ja später dann auch zum Militär eigentlich ja, sollen, ja, ja. dass man die halt dann aber auch für die Zuschauer einfach mit so Mustern mhm. klont. Ähm, wir sehen es ja auch dann später noch in der Serie, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, Camp Cretaceous, wo einfach leuchtende Parasaurolophus ja. rumlaufen. Ja. Das ist schon okay irgendwo, aber ich fand es auch nicht so schön. Das hat ja. denen auch die Gefahr genommen, weil ja. die einfach jetzt bunt und auch niedlich ja. sind. Ich würde gerade sagen, so. auch die haben, du hättest wahrscheinlich das okay. gleiche Bild, gibt es sicher noch mal mit Raptoren, auch die sehen von, von im Vergleich zu Teil 1 und 2 so viel niedlicher und abgerundeter aus und so viel vermenschlicher. Aber gut, ähm, gute Sachen an ähm, Jurassic World. Fand ich zumindest die ähm, Szene mit der Babysitterin. Maya oder wie die hieß? Die hieß, glaube ich, ganz anders. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie die hieß. Auf jeden Fall die Szene mit der Babysitterin der ähm, beiden Kids, als sie dann, ähm, sage ich mal, gefressen wurde. Megalodon. Mosasaurus. Mosasaurus. Ja. Ähm, Vom Mosasaurus gefressen wurde. So brutal diese Szene auch ist. Ich finde immer noch, dass es das die heftigste Szene in ganz Jurassic Park. Die geht mir von allen Szenen immer noch am nächsten. Ja, weil sie aber auch eigentlich unschuldig, aber so richtig krass ja, unschuldig sie ist. Ne? Sie ist so ein übertriebener Tod, das ist schon wirklich brutal. Und sie geht und ja wirklich noch mal hin, obwohl sie am Anfang ja so ignorant war und will den Kindern mhm. auch noch helfen. Also sie ist ja wirklich genau. da, um denen noch zu helfen. Genau, ist es ist nicht so wie der Anwalt auf dem Klo, wo du eigentlich drüber lachst, dass er gefressen wird oder so. Oder auch bei Eddie, kann man auch sagen, ja. Eddie hat sich darauf vorbereitet, mhm. der könnte wissen können, was da passiert. Ja, und der wurde verdammt nochmal auch direkt verrissen. Aber, oh, und dann. <lacht> ähm, naja, das ist nicht so krass wie, ich, ich, ich sterbe, nein, ich lebe, weil ich den Wasser falle, ich sterbe, weil da kommt wieder der Dino, der mich, der mich in die Luft holt. Und dann, nee, verdammt, jetzt bin ich wirklich tot. Und ich bin lebendig gepresst <lacht> worden. Lebendig ja, und jetzt, jetzt, jetzt hänge ich, ich, ich stelle mir dann wirklich vor, wie die dann in diesem Verdauungspakt hängt. Die ertrinkt doch vorher, oder der Druck, ich weiß es nicht. Ja, mehr. wahrscheinlich der Druck in der, in der Kehle bricht dir wahrscheinlich alle Knochen, aber stell dir mal vor, die rutscht bis zur Magensäure so runter und lebt noch. Das ist nicht so nett. Ach, ich sehe schon kommen, dann wird die irgendwann ausgeschissen und dann heißt es dann, jetzt haben wir hier einen Sequel. Die lebt noch so wie Boba Fett auf einmal aus dem Salak rausgekrochen kam. Ja.